Ja, dann kopiere ich die mal gerade hier rein in den Kunsttalk-Members, ja, in den Chat. Ja, super. Damit Herzlichen Dank. die kommen können, weil die habe hm. ich in meinem Adressbuch hier abgespeichert. Hm. Und kann das aus dem... Ich kurz und auch wenn man auf diese WordPress-Seite geht, äh, die ja heute für diesen Kunst-Talk auch erstellt worden ist, kann man einfach draufklicken auf Stream, dann öffnet sich automatisch das Zoom-Fenster, und dann braucht man nur noch die Codenummer eingeben oder den Kenncode Und der Kenncode ist 6, äh, Entschuldigung, 060049. Augenblick, Augenblick, das kriegt da gar keiner mit. Ich versuche hier gerade zu kopieren bei mir. Und der will das wieder nicht. Ist das nervig? Ja. Nicht Google, Google kommt, sondern... Ah ja. Ich mache mal auf Bearbeiten, mal gucken, ob das dann funktioniert. Mhm. fast Augenblick, das nervt ja. Es dauert einen Moment, bis dieses, bis mein dicker Finger das hier irgendwie hat. Sonst muss ich es händisch eingeben. Augenblick. Die, die, die, die. Hier ist es auch, über diesen, also über diesen Link, da kannst du automatisch dann ähm, dich einleiten. Ja, aber den kann ich jetzt nicht rüber kopieren, weil ich bin oh, okay. hier in meinem Bielefeld-Account. Ah, oh, okay, okay. So, und jetzt setze ich den hier in den Zoom-Talk. Mhm. Setze ich das mal rein. kunst members ID gleich... acht sieben vier Passwort null sechs null habe ich jetzt reingesetzt dann müsstest du jetzt mal kurz hier das Video stoppen. Es ist 19 Uhr. Ja. Und sobald der Rechner, gib ihm eine halbe Minute, dass der rödel, rödel, rödel, Und dann drückst du wieder aus, ne? aufzeichnen aus, machen. genau. Und dann. Das war jetzt ein Neubeginn. Okay. Ja, genau. So und dann setze ich die jetzt nochmal hier in Zoom auch ein. In, in, in, in Kunsttalk Members. Dann ist auch der Link da drin, wer eben nicht Zoom installiert hat. Perfekt. Ah, möge der Handschuh mit dir sein, kleiner Jedi. Seid ja, du müsstest noch blinzeln können. Ist das ist doch so ein kleiner Außerirdischer, oder nicht? Nein, das ja, ist das ist so ein, so ein, äh, ja, so, eine, so ein Charakter aus einer Serie. Aus einer Serie. Ist das irgendwie Jagodas Neffe oder sowas? Ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Weil mit, mit Jagoda hätten wir ja eine direkte, Beziehung zum äh, ernstzunehmenden politisch-kulturellen Kabarett. In letzten großen Show von äh, also Herrn Schramm, Georg Schramm. Ja. <lacht> der war immer ja, gut. Den mochte ich sehr. Sein, sehr. sein Generalmajor Dombrowski oder was das da war. Der war ziemlich gut, ein alter Moralist, der Schramm. Und äh, ich fand eine, eine äh, äh, Periode in seiner, äh, in, in seiner äh, seinem Programm, wo er da davon redet, wie man dann eben doch nicht ununterbrochen super gute Ideen hat. Und wenn man sie hat, dass man sie dann am besten nicht äh, einfach so verlippern lässt, sondern dass man das aufbaut, umhegt, dass man das überlegt, wie man das dann also im Grunde äh, vorbereitet und dann platziert und so weiter. Nicht? Und <lacht> Das fand ich also äh, extrem wahr und richtig und äh, auf andere Weise äh, mache ich das seitdem eigentlich auch. Nicht? Das ist eben nicht so sehr Rahmen, sondern also im Grunde hat das so eine pflegende Attitüde, nicht? Und äh, so, das äh, ist dann wieder so ein Punkt, dass man eben als Künstler eben auch sozusagen Kunstpflegeleistungen erbringt, nicht? Und, so, und das äh, fand ich also, äh, von daher ist das also eine ins Banale reichende, aber unglaublich menschliche Attitüde, die, dadurch, äh, die man sich dadurch hereinholen kann. Und das ist von daher finde ich das ganz schön, im Grunde ein seiner Kiddies sozusagen hier zu sehen, Grogu. Genau, die Öhrchen finde ich sehr äh, imposant, die sind ja relativ <lacht> groß, dann auch noch so horizontal gestellt und so durchscheint, also leicht die Haut durchscheint, also so ganz, ganz, ganz, ganz kleine, feine Öhrchen. Extrem aber, sensibel. Ja, ich, aber ich bin total neugierig, wer ist es denn nun? was Ist es ist ein kleines Alien? Oder ist es aus einer Science-Fiction-Serie? Nein, das ja, ist genau. doch Star Wars. Das ist genau von einer Star Wars-Serie ein Charakter. Okay. Das ist irgendwie im Internet so hart getrendet, weil er halt so süß ist. Ah, okay, okay. <lacht> Aber ziemlich hart getrendet. Und ja, äh, ich fand es ganz nett, jetzt mich so umzubenennen. Ich finde es ganz schön, <lacht> dass es also so ein Kiddy ist, ne? Also, äh, weil, also dieses Star Wars, äh, der Star Wars Plot im Grunde, der ja doch sehr darauf äh, setzt noch, dass es also äh, sozusagen so eine, eine, eine Weisheit gibt, nicht, und eine Rettung von einer Person, oder dass es da also eben die, sozusagen die, die Elite ist, die kämpft und sowas, nicht? Und, äh, ja, ich kenne das... mich nicht so gut aus mit der Lore oder wie man das nennt. Jedenfalls äh, weiß man halt nichts über diese Yoda-Gattung. Äh, da gibt es nicht so viele Informationen. Daher ranken sich auch so viele Videos, Mythen etc. um diese, um diese Sachen. Äh, ja. Was ich bin jetzt kein Star-Wars-Fan oder so. Ich finde den halt nur super süß. <lacht> <lacht> ja, wie die meisten Ich gucke gerade, das ist ja wirklich total gehypt. Aber ist das nicht so, dass du jetzt sozusagen dieses äh, Figürchen vorschickst, nicht? in seiner sensiblen, äh, großstaunenden Aufmerksamkeit und dem Schalk in den Mausebäckchen und äh, den großen Lernelöffel? Nicht? Und äh, dahinter steht dann aber sozusagen ein ganz anderer Kerl, nicht? von dem man sich dann hüten muss und der die gesamte Kampfkraft äh, ästhetisch Erwachsener äh, Künstleranwartschaft sozusagen, nein, Verwirklichung <lacht> an die Front bringt. Das ist ja im Grunde genau so ein Punkt, wo man da sagen kann, ja, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt Maske? Ist das Entlarvung oder die Maske als Entlarvung oder sozusagen die bittere Tarnung? Was ist denn das, was machst du da? Ja, nun... Äh es hat mir irgendwie, äh, der Herr Strickler hat mich da inspiriert über seinen Twitter-Account, wie er halt immer irgendwie jeden Monat sich da irgendwie eine neue Identität oder so schafft in seinem Workflow. Äh, das fand ich ganz cool. Deshalb mach, übertrage ich das jetzt hier auf Zoom irgendwie alle paar Wochen, mir eine historische Gestalt rauszusuchen, wie ja, äh, Bartholomäus, der Heilige, oder so. Ja, ich schon <lacht> alles gemerkt, ja, genau. <lacht> Jetzt habe ich mir halt den Baby-Yoda ausgewählt. Äh, ich weiß nicht, das, das kann man ruhig so sehen, als Maske oder als, als Versteckspiel oder so. Äh, äh, ich mache das in erster Linie aus Spaß. Also, äh, ich, ja, das ist für mich erstmal nur Spaß. Aber Nomen. Nomen, wer heißt das, Nomen, sind Omen oder so, also yes. Namen sind äh, Zeichen und äh, von daher finde ich es äh, ein Hinweis sozusagen auf, wenn man sagt, wer bist du und dann sagst du, wer von den vielen, nicht, wer bist du denn, wer bist du denn, ich bin einer, einer von, ich weiß gar nicht, wer bin ich gerade, so käme okay, dann die Antwort, nicht, also ich, hab Im Aumik habe ich so mal den äh, Kleinen hier, den Grobo vorgeschickt. So. Ah, ah, ah. Test, Test, Test. Ist da jemand am Testen? Ja, ich freue mich jedenfalls, euch nach so langer Zeit wieder zu sehen. Und ich bin alle ja. gut drauf zu sein. Ja. <lacht> Ist auch schön, Sehr. dich zu sehen, Joda. Genau. Insofern ist ja schon mal eins, also die Frage, äh, wer bringt was, ist ja schon mal so, dass also äh, hier der André den äh, Grogo mitgebracht hat. Das ist ja schon mal etwas eine Einlassung. Und äh, vielleicht können wir mal rumgehen und gucken, wer bringt was mit. Da gibt es ja also inzwischen wirklich eine große Sammlung von äh, Dingen. Und... Äh, von, von, von Fragen, von, von Ideen, von äh, übrig gebliebenen und es gibt eine Seite, die ist jetzt hier auch äh, in der, in, als Link im Chat, nicht? soweit mhm. ich das sehe, Birgit, wo genau. äh, das also eine Sammlung äh, zum Kunsttalk ist, werden wird, äh, eine eine nachlaufende große Timeline, eine vorlaufende Materialsammlung-Timeline, so etwas, nicht? das ist, glaube ich, wichtig, weil, weil Menschen, die dazu stoßen wollen, sich da auch orientieren können über den bestehenden Fundus. Nicht? Das finde ich also toll, auch mit den, mit den Videos, die da eingelassen sind, und so weiter. nicht Auch so Miroboard ist keine Slot-Machine. Was ist das denn? Nicht? Also, dass auch eben eine gewisse Rätselhaftigkeit mit drin ist, äh, die ich wichtig finde, weil Rätselhaftigkeiten treiben dann eben voran. Mhm. Nicht? Und äh, das Bild, äh, das kleine Bild von Birgit, was also uns schon eine Menge Rätsel und äh, Gedankenanlass gegeben hat, ist ja genau zum Beispiel auch so ein nach vorne treibendes Element. Nicht? Und ähm, ja, das ist etwas, was ich da an der ganzen Geschichte eben liebe. Also mh, da aus dem Chat äh, kann man das, äh, das Link sich holen und äh, abspeichern und da immer mal wieder hingucken. Genau. Würde ich äh, ich habe nicht aufgepasst, wo, wo führt der Link hin auf Birgit's Seite? Ja, Birgit hat eine Seite angelegt, die äh, sich 36, explizit ja, mit heute. dem äh, Kunsttalk beschäftigt. Genau. So wie ich Auf deiner Seite Kunst der, Kunsttherapie oder so heißt die, ne? Genau, Kunst der Kunsttherapie. Da gibt es einmal das ja. ähm, What's the Matter. Da genau. ist das eher so aus einer Forschungsperspektive beschrieben, wie, ähm, wie das mit dem Kunsttalk zusammenhängt. Aber heute, der Kunsttalk als solches, den hatte ich unter 3.6 einfach vorbereitet. Da gibt es dann auch hier diese roten, da kann man gleich drauf auf Stream klicken. Dann kommt man automatisch über den Browser dahin und. Ähm, Genau, dann gibt es den Kenncode. Und wenn ich deine Seite einfach aufrufe, finde ich das dann auch? Ja, jetzt ist irgendjemand anders, hat das in den Bildschirm geteilt. Das ich habe das normal. jetzt gerade gemacht. Ah, Jetzt hast du es gemacht, genau. Und äh, also, um also noch mal ganz nach oben zu gehen, nicht also keine wichtige Idee im Programm verstecken, trau dich. Ne, das finde ich, äh, genau, Leute. Genau. euch. Ne? Und äh, reinschreiben und dann vertreten oder mit einbringen in die äh, Talks, die dann eben alle 14 Tage ungefähr stattfinden. Nicht? So, genau. So, ich kann das jetzt, soll ich wieder stoppen oder möchtest so du was übernehmen? Äh, nee, ja, das kannst du ruhig machen, das ist doch, also ist doch voll okay. So. Ja. Und äh, da habe ich nochmal eingefügt, das Paul-Watzlawick-Festival, weil ich gedacht habe, dass wir das nochmal Revue passieren lassen oder zumindest sagen, hat das hier was mit dem Kunsttalk zu tun oder wird das irgendwo extra besprochen oder wird das gar nicht mehr besprochen oder steht das als Höhepunkt und Festival da? Wobei ich dann immer noch diese Sache hätte äh, mit dem Miroboard einerseits und andererseits mit dem ähm, Paket, was angekommen ist, was hier immer noch lagert, sehr trocken, sehr, ähm, ja, mit den Aber lass Marken. doch einmal noch mal kurz zurückkommen jetzt auf den Link auf diese Seite. Der Chat, von dem wir die ganze Zeit sprechen, der ist ja nur erreichbar, wenn man da so hinzugefügt wurde in diesen Zoom-Chat. Und diese Webseite, die ist ja allgemein erreichbar. Genau. Und wenn ich jetzt eben, jetzt habe ich gegoogelt schnell Kunst der Kunsttherapie, lande auf Birgits Seite und... Da finde ich aber jetzt keinen Link, der, ja, zu, genau. der zu dieser Seite führt, über die wir gerade reden. Und das finde ich schade. Ich finde das da nicht. Also wenn ich nicht den direkten Link habe, finde ich das nicht. Das ist eine Frage, ob man das so machen will, dass du da einen Button oben einsetzt oder ins Menü. Einfach nur kunst -Talk Und da ist das gesammelt und dann finde ich das aber auch ganz schnell. Ja, das hatte ich schon gemacht. Die Sache ist nur, dass Google das dann bezahlt haben wollte mit dem Button kunst -Talk. Warum? Das wusste ich auch nicht. Ich habe das dann abgebrochen. Okay. Ja, dann ich, hatte dasselbe, ich hatte dasselbe Ding, wie der Peter beschrieben hat. Ich bin auf die Seite gegangen und da wurde ich dann halt irgendwie bombardiert mit Paul Watzlawick Festival und, ja. und habe irgendwie die Seite, die ich gefunden zum Kunsttalk selber. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es auch so, dass es auch gut als Rückmeldung, weil das hatten wir ja auch irgendwie in der Überlegung. Ich habe ja jetzt noch wirklich die Frontseite immer als Paul-Watzlawick-Festival und habe schon gedacht oder möchte auch anbieten, das grundsätzlich als kunst seite zu machen. Also das heißt, das Watzlawick-Festival da wieder runterzunehmen auf der ersten Seite und dann auf die erste Seite gleich kunst damit hätte sich das Problem ja behoben. Also dann würde man auf Kunst der Kunsttherapie klicken und wäre nicht auf dem Paul-Watzlawick-Festival, sondern sofort... Auf dem Kunsttalk, auf der Kunsttalk-Seite. Was haltet ihr denn grundsätzlich von der Idee, äh Discord auszuprobieren, weil sich dort der Chat besser moderieren lässt, weil sich dort irgendwie man muss sich da nicht irgendwie großartig einladen lassen oder so und man kann es halt in Topics unterscheiden. Ich habe da jetzt in letzter Zeit ein bisschen mit rumgearbeitet. Das ist eigentlich eher eine Gaming-Plattform, wo sich Gamer unterhalten können, währenddessen sie spielen. Aber ich habe es jetzt äh, andersweitig verwendet. Ähm, das hat gut funktioniert. Ich habe da Lernräume eingelegt und Kolloquium und hast du nicht gesehen. Äh, ja, das wäre so ein Vorschlag, den ich so machen, also, mache. Das finde ich wesentlich einfacher zu bedienen als äh, ja, äh, Zoom. <lacht> und da muss man nichts bezahlen oder so. Man kann zwar bezahlen, aber die ganzen Tools, wie wir sie jetzt nutzen, äh, äh, wie Video und Audio, Kommunikation, ist da irgendwie schon da. Äh, wie also ist das denn mit aufzeichnen und mit Aufzeichnen und Streamen mit diesem Discord? klappt glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn jetzt 20 Leute da miteinander reden. Ich habe das jetzt mit fünf gehabt, <lacht> äh, nicht mit 20 und so. Äh, keine Ahnung, wie das dann funktioniert, aber man kann jedenfalls drüber reden, Video, Videotelefonie, äh, aufzeichnen, äh, ja, äh, muss man halt gucken. Ich ja, weiß nicht, ob man darüber live streamen kann, das weiß ich nicht. Aber ihr seid da jetzt alle OBS-Spezialisten äh, oder wie das heißt. Anfänger. Anfänger. Wir kommen jetzt auch, äh, also da, da war schon, für mich sind das äh, zwei getrennte Angelegenheiten. Das eine, dieses Discord oder Zoom, ist ja das äh, Programm oder wie nennt man es, die Applikation, mit der wir das, das irgendwie, mit der wir uns treffen. Das ist das eine. Und das andere war diese Seite, das nenne ich jetzt mal Homepage oder Landingpage oder wie auch immer, wo Peter gesagt hat, wenn er es in Google eingibt, kommt er zwar auf irgendeine Seite da, aber nicht auf diese Kunsttalk-Seite. Und erstens jetzt die Frage für mich, ist es sinnvoll, so eine Kunsttalk-Seite zu machen, die wirklich nur für den Kunsttalk ist, wo wirklich ähm, das alles draufsteht? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass... Da ja, warte, dann bleib mal dabei, merkt ihr das Zweite. Ja. Ich denke, eine, eine Unterseite auf deiner Seite ähm, kunst der würde mir völlig reichen. Mhm. Es sollte nur auf der Startseite einen Link dahin führen. Ja. Und ich denke, dass man einen Link setzen kann auf eine Unterseite, ohne dass man bezahlen muss. Das sollte möglich sein. Du hast auch Links zu deinen anderen Seiten. Also Ja, das, das ist kein Problem, äh, Da war nur, dass eben ähm, Peter gesagt hat, dass wenn er das in Google eingibt, dann kommt... Nur nein, Kunst nein, nein, nein, nicht bei Google. Bei Google habe ich eingegeben, Kunst der Kunsttherapie dort. Ja, weil das kann ich mir merken, hm. das habe ich mir so gemerkt. Ja. Und dann erwarte ich, wenn ich auf die Seite gehe, die dann dass aufgeht, kommt. dass ich dann irgendeinen Hinweis sehe, auf der Startseite direkt relativ schnell hm. Kunsttalk. Ja. Weil sonst ist es müßig, Leute auf die Seite locken zu wollen. weil dem genauen Link folgen und sich den Abspeichern als Lesezeichen, würde ich mal unterstellen, tut so gut wie niemand. Okay, Macht man nicht. gut. Ja. Aber eben Aber äh, sich, sich äh, die, die äh, so Kunst Kunsttherapie-Seite merken. merken, das tut sich auch. Also niemand, wenn man sich eben gerade mal Kunsttalk gemerkt hat. Und dann ist das genauso ein Problem. Das heißt also, ja. man würde also okay, man könnte es so machen, dass man jetzt auch die äh, YouTube Präsenz so ähm, ausgestaltet, dass erstmal dieses Kunsttalk äh, sozusagen prägnant da ist und dass man von dort aus also eben grundsätzlich einen Link hat äh, gleich oben oder irgendwie so, die dann also auf, auf diese Seite führt. Ja, aber wir kommen Was? jetzt schon zu dem genau dem Problem, dass ihr mir ein Problem schildert, das ich ja gar nicht habe, weil wenn ich Kunsttalk Hashtag eingebe, kommt Hashtag #kunst, Kunst Und dann bin ich sofort auf der Kategorie. Ähm, das ist eben, ja, weil ich da ja auch mit arbeite, wahrscheinlich ist es deshalb, dass es mir das gleich nach oben spült. Aber ich, äh, das ist eben, ich erkenne das nicht als Problem, weil bei mir zeigt sich das im Browser nicht als Problem an. und das ist einfach ja, aber das ist eben der Unterschied. Es kommt ja darauf an, dass du, oder ich habe dich so verstanden, dass du ja Menschen erreichen willst, die da eben nicht so mit vertraut sind, dass die äh, das schaffen. Also die Perspektive wäre schon, also die, die ist auf die, auf die Ich-Ziele. Ich persönlich, Peter schafft das auch, jederzeit an alle Infos ja. zu kommen. Aber jemandem jetzt zu erklären, wie der das macht, wenn ich dann sagen würde, gib ein irgendwie Birgit Matter und Kunst der Kunsttherapie, dann findest du das. Ja, ja dann findet er deine Webseite. Das war ja alles, was ich sagen wollte. Nicht okay. mehr und nicht weniger. Ja. Das ja, muss ja auch nicht sein. Da hängt ja auch nicht der. Da geht ja jetzt die Welt nicht unter, wenn das nicht so ist. Nein, aber es wäre ja schon schön, wenn man sich. Ähm, ähm ja, aber wir können das ja auch so lassen. Also es ähm, gibt ja Andreas also... hat sich vorbereitet, ich habe mich vorbereitet, äh, Arik hat sich, oder André hat sich vorbereitet, äh, Peter hat sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Art oder Form vorbereitet. Äh, ja, und das ist doch voll okay, wenn wir das irgendwie... Was irgendwie. war das Zweite, was du sagen wolltest? Das Zweite war für mich, ähm, wir hatten uns ja geeinigt, wir haben uns am Anfang ja... Ähm, über Skype getroffen, dann haben wir gewechselt zu Zoom, dann haben wir und dann hat, äh, ist Filterraum ja vorgesprungen, hat gesagt, hat diesen, ich sage das jetzt mal, gibt diesen Account gemietet oder das Konto gemietet oder sonst auch immer, diesen Bezahlaccount, das nennen wir ja immer so in Anführungsstrichen und hat dann gesagt, er äh, möchte das gerne machen, um das zu evaluieren. Ich weiß jetzt nicht, wo er in seiner Evaluation steht, aber was dabei rauskommt, ist ja, dass wir eine gute Audioqualität haben und eine gute Video- oder Bildqualität, dass es das eigentlich auch immer bisher gut geklappt hat, mit dem Aufzeichnen, mit dem auf ähm, YouTube streamen oder da hochladen. Und ähm, ja, dass wir uns dann für dieses Zoom entschieden, entschieden hatten. Und jetzt kommt ähm, eben ähm, Arik oder André mit, einer, äh, mit diesem Discord. Das erlebe ich ähnlich wie äh, Skype oder Zoom oder wie auch immer. Das ist ja wie so eine andere ich nenne das jetzt Applikation, ein anderes System oder eine andere Anwendung. Und da frage ich mich einfach, ist, das mag leichter zu bedienen sein, aber da müssen wir uns alle dann wieder in das einfuchsen. Und da haben wir dann auch gewissermaßen diese Qualität, die wir im Moment haben, sowohl akustisch als auch optisch, als auch mit den Möglichkeiten, den Hintergrund zu wechseln, mehrere Geräte anzuschließen, den Chat nebenher ähm, zu bedienen, äh, Bildschirm teilen, ähm, OBS damit einzuklinken und und und also das das das frage ich einfach das sind, ich kann das nicht beurteilen das ist für mich mhm. kommt für mich wie so eine neue Aufgabe auf mich zu aber vielleicht können wir das das muss ja jetzt nicht in Breite hier äh, so weit also entscheidungsfähig gemacht werden mhm. aber wir können das jetzt erstmal als äh, Problemfeld äh, noch mal erstmal anerkennen und dann gucken, wie wir dann in der nächsten Zeit daran arbeiten können. Und <lacht> dazu kommt natürlich auch, äh, also Filterraum hat das jetzt noch einige Zeit und man weiß nicht, äh, wie lange er also auch, auch diesen technischen Support uns äh, geben möchte. Und äh, ich nehme an, dass er sozusagen als Beteiligter, als Gast und als äh, äh, als Teilgebender uns, uns erhalten bleibt, aber dass eben die technische Seite eventuell ihm zu viel wird, hängt von seinen anderen Projekten ab und dass wir da auch Gedanken drauf machen, wie organisieren wir uns, wenn wir eine eigenständige technische Basis suchen wollen. Nicht? Also bisher ist das ja eben als sehr äh, günstig. Wir, also erstmal, wir müssen nicht diese gesamte Kompetenz haben, wir müssen aber auch diesen Bezahlaccount nicht halten und so etwas nicht. Und das kann ja alles eines Tages zu Ende sein. Und dann wäre die Frage, hängt daran der Kunsttalk oder ähm, sind wir dann auch fertig oder sind wir es eben nicht? Und dann müsste man eben gucken, wie man äh, das äh, neu aufbaut. Nicht? Also so dass, aber jetzt auch nicht, um das hier zu lösen, sondern um nur auf das Problemfeld. Noch, noch eine Schattierung mehr einzutragen. Ich würde gerne so, äh, nur nur, nur äh, lass uns nicht Problemfeld sagen. Das ist doch alles in Wahrheit kein Problem. Mach doch mal bitte wieder den Bildschirmteilen weg, damit wir uns mehr sehen hier. Geht das? Hm. Ja, ja, danke. Ich find, ja, okay, das, äh, das Problem die, ist auch ein bisschen so. Die, die, es ist kein Problem. Ich sehe kein Problem, sondern ähm, der, der Arik, ich sage weiterhin Arik ist. Ich kann okay. mich an dieses okay. André nicht okay. gewöhnen, der Arik. Ähm, wie soll ich sagen, der ist äh, anderthalb bis zwei Generationen jünger als hier. Mhm. Der ist mit diesem Werkzeug zutiefst vertraut. Und ähm, die, äh, alles, was sich ändern könnte, wenn wir hier von Zoom, also mit, mit Filterraum drüber sprechen, ist, dass wir äh, uns überlegen müssten, der zahlt im Moment die Rechnung. Ne? Also wenn der Filterraum sagt, ich habe das genug evaluiert und ich kann das alles nicht mehr machen, dann müssten die Menschen, die den Kunsttalk gerne haben möchten, sich überlegen, wie bringen wir 15 Euro im Monat auf. Genau. Und Arik sagte, äh, hey, lasst uns doch mal Discord angucken ja. und checken, wie das da ist. Ich finde das ganz okay. Das können wir ja gerne mal machen. Ich bin jetzt auch angefixt, also ich bin mein, bei meinem Ehrgeiz gepackt, sage ich mal, ich werde diese Plattform jetzt irgendwann mal auschecken und dann schreibe ich den, den Arik an und sage, lass uns mal probieren, ich will mal sehen, wie das so ist. Und dann kann man das sehen. An sich gibt es keine Notwendigkeit für irgendeinen Wechsel. Also das hat jetzt gut funktioniert und ähm, das, also technisch steht gar nichts zur Wahl. Aber ich möchte unbedingt den Filterraum nicht hier als sozusagen, also der Filterraum gehört für mich zum so wie Zoom Weißt du, wie ich meine? Ich also das auch. interessiert mich Und das, das, das finde ich auch mehr. nicht, das ist auch nicht passend, Filterraum nur auf die Technik zu, oder den... Nein, das, das ich habe ich ja immer nie. Er ist ne? als Musiker dabei, er ist als Künstler dabei und ihn interessiert das sehr. Und er hat da und das viel als Ja, und als also, das kann man ruhig sagen, wenn eben eine Freude... Machen willst dann sagst du einfach, weiß der Geier, ja, er ist der, <lacht> der nützliche Idiot vom Dienst. ja, Und damit wird er eigentlich Nein, der macht uns doch alle auch zu nützlichen sein. Idioten. Zu vom ja, der hat irgendwie eine, eine, eine sehr wertvolle äh, Rolle hier für uns alle, also für mich jedenfalls. Und der gehört da auch mit seinen eben gerade eben mit den. Wie auch immer, mit seinen Einwürfen gelegentlich ja, die macht er für mich Treffens den ganzen Teil aus also von dem, was hier sagen. insgesamt Kunstdorf für mich ist. Ne? Ja. Und, äh, ja, und Problem, Probleme, äh, Probleme, Probleme. Ja, also ich, ich, ich möchte das nicht als, also ich, ich, ich sehe das nicht durch die Brille Problem gerade alles, sondern. Ja, für mich hat das die, Problem die, nicht, äh, nicht so diese drückende äh, Aura, aber das, äh, ich, ich finde das, worauf du hinweist, finde ich super, genau. das äh, Ja, und das ist eben auch wenn du fragst, was ich macht. mitgebracht habe, dann ja. habe ich äh, meine Gedanken mitgebracht, ja, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, bei dem letzten. Kunstdruck, den wir hatten, der war etwas äh, merkwürdig, also der war anders als die anderen und das war noch relativ dicht nach dem Watzlawick-Festival, Watzlawick, Watzlawick, das fällt jetzt immer wieder, der Begriff, mir hat der einfach ähm, auch mit dem Nachdenken, was nötig war, über alles, was mit Watzlawick zusammenhängt, mir hat der einfach bewusst werden lassen, dass eben auch die Menschen, die sozusagen hier diesen Kunsttalk sich immer treffen, dass sich insgesamt was verändert hat. Und auf diese Veränderungen in irgendeiner Art und Weise zu antworten, das steht an. Aber das finde ich ist kein Problem, sondern das ist so. Wie jetzt mit diesen Veränderungen verfahren wird und was sich wie so ändert. Das finde ich schön, dass wir das jetzt explizit zum Thema machen können. Und Andreas hat ja eine, mich, also du, du hast es, glaube ich, noch nicht gesehen, Arik, der hat da was schon ausgearbeitet, vorbereitet, was mich, äh, ich war total verblüfft, ja, beeindruckt, schwer, was für Gedanken und in welche Richtung Andreas sich dazu gemacht hat. Das, also so in die Richtung, also inhaltlich, würde ich gerne jetzt reden wollen. So diese Technikverpackungen und Orga-Fragen, wie man es auf einer Webseite aussieht, nachrangig, ja, das kriegen wir alles in einer halben Stunde geregelt. Also das ja. sind nicht die Themen, sondern ich möchte keinen verlieren, der bisher dabei war. und ähm, Das möchte, glaube ich, keiner. Sein. Da können wir alle, da können wir dir sehr ja. zustimmen. Und, und dann äh, muss man ja immer hier, das haben wir ja gelernt hier jetzt mit dem Festival, mit dem Klatsch, Klatsch, Klatsch und was nicht alles. Also da, da kann ich ja, und, nur... Und, genau, und jetzt eben zu merken, wir haben auch alle mehr Erfahrung und, und andere, also auch andere und mehr Erfahrung gemacht, jetzt überhaupt mit dem so medial präsent sein und was hier alles geht, und was wir gemacht haben. Das Miro, du hast ja noch mal hier eine Nachricht nachgeschickt, äh, da per Twitter. Ähm, wir haben gesehen, wie viel mehr geht, als einfach nur reden. Ne? Und mm -hmm. äh, so insgesamt. Und dann bin ich jetzt eigentlich neugierig, was in diesem Format noch drin ist. Und das Wichtigste ist mir hier, hier. Ja, also es, es gibt nicht so viele Menschen, mit denen ich Bock habe, in meiner Freizeit dann auch noch über sowas zu reden. Ich freue mich, dass du da bist, André, weil das habe ich mir gewünscht. Das habe ich doch oh. gesagt. Ja, ich auch. Und das tut mir schon ja, wieder so ist leid, dass das ich so ein bisschen wie so, hm, das trennen wir jetzt mal und dann teilen wir das und so. Aber das hat ja äh, jetzt Peter auch gut erläutert, dass, äh, ja. Ja, Andreas muss jetzt sein, sein, sein Ding zeigen, weil unbedingt da habe ich an dich gedacht und würde unglaublich auch gerne deine Fantasien oder deine Eindrücke, du musst hier nicht direkt sagen, also ich will jetzt nicht dich hier unter Druck setzen, aber. Mhm. Ich habe das, ja. was du immer sagst, zu allem finde ich immer sehr wertvoll. Und für mich, ich denke da auch nochmal gerne drüber nach. Und würde jetzt ja gerne okay. haben, dass du das mal siehst, was da an äh, Erster gemacht wird. Ich mache mal ist. hier eine Teilgabe Teil, wieder. Hey, bin so, äh, ich mal gespannt. Oha, okay. <lacht> ist, äh, sozusagen, ich, äh, ich liebe überstrukturierte, äh, deswegen sage ich auch nicht Maps weil sie orientieren nicht wie eine Landkarte und sie sind äh, für mich tatsächliche Mindscapes, das heißt also Landschaften, so wie es Soundscapes gibt und äh, so gibt es jetzt auch äh, diese Mindscapes. Aber ich habe da eine äh, schon inzwischen mittlere Geschichte mit, das ist eines meiner, äh, mein, ein, meiner konzepttragenden äh, Techniken, sagen wir so, aber Technik ist äh, falsch, aber... Äh, und Ja, aber ich will das jetzt nicht im Großen und Ganzen erklären, sondern einfach mal drin einsteigen und äh, wie, ich glaube also tatsächlich seht ihr das, also diese beiden Labels, nicht? Und ich bin aber davon ausgegangen, dass wir Labelverweigerer sind und dass also Benamungen, äh, so wie Teflon immer sozusagen abweisend äh, keine Haftung erlauben. Nicht? Aber dennoch äh, habe ich doch äh, den, den Versuch gestartet äh, in zwei äh, und zwar war das äh, Kunsttalk mit also der euderschen Identität äh, war das erste und das mit dem Do-it-yourself war das zweite und vor allem äh, da hatte also Filterraum auch noch mal drauf hingewiesen wir sind doch eigentlich nur ein Stream äh, so, so ist das. Also das, das bewahrt uns, also wir sind doch eigentlich nur ein Screen, Stream, bewahrt uns davor äh, jetzt äh, schli so schlicht und einfach in irgendeinem der Formate, die die Realität in, in sozusagen schon längst vorgegeben hat, äh, zu landen, sondern wir sind erstmal nur tatsächlich ein Stream. Ich habe das jetzt also hier drüber gesetzt, Art Stream, Kunststrom, wobei das eine Entscheidung schon mitnimmt, nämlich die, um die ich auch dann beständig kämpfe, dass es eben nicht einfach nur ein Stream ist, sondern dass der also eine aufgeprägte Charakteristik hat, nämlich Kunst. Und ansonsten... Nicht, nicht viel mehr und in der Offenheit wie der Kunstbegriff im Augenblick daherkommt oder das Kunstgeschehen auch ähm, tu, tun wir uns da keinen Tort an, ähm, dass wir also diese Prägung äh, äh, annehmen und oder beziehungsweise ich, ich äh, möchte das so nicht. Also ähm, ich fühle mich da sicher und ich fühle mich da frei. Ähm, gut. Okay. Jetzt ist das eigenartigste und seltsamste, ist eben diese Formel, die ich da als hoch, hoch, hinter dem Kunststock hochgestellt habe, sodass es sogar eine doppelte Hochstellung ergibt. Was, was ist das? Und dann war das so die Frage, eine Zeit lang, wie wertet man den Kunststock auf? Und das, da war sofort Abwehr. Wie kann man den Kunststock potenzieren? Und dann habe ich gedacht, ja, suche ich mal dann mit, also Null. Nicht, also nicht, aber es gibt eben eine sehr komplizierte, sehr schöne Null. Und das äh, ist das, was also sich in dieser Eulerschen Identität äh, ausdrückt. Und zwar doppelt einerseits, weil es eben tatsächlich ergibt Null ist, aber auch, weil ich davon nur sehr wenig verstehe. Das heißt, ich könnte jetzt nicht diese Formel einfach mal so explizieren. So ein Mathematiker, der wird das vielleicht können. Ich habe mich da dennoch eingelesen. Aber sobald also es völlig in die Mathematik äh, geht, äh, muss ich die Kurve kriegen, <lacht> weil, weil da stehe ich dann einfach nur blöde dabei und äh, gucke, was die so machen und verstehe äh, sozusagen nichts. Ich war in Mathematik auch schulisch immer nicht so besonders gut. Und äh, das aber gerade finde ich witzig. Also etwas da einzusetzen, was also irgendwie Hieroglyphen ist, an, an, an ist unverständlich aber für mich irgendwie anziehend und dann gibt es eben dieses kann man das lernen nicht dann gibt es für mich das ist also zwischen mathematik und esoterik aber eben alles mathematik hat ja eine sehr komplizierte bindung zur realität oder zu zu den empirischen gegebenheiten also Schon abgehoben und durch mein Unverständnis gibt es so eine Art Nonzenspotenz. Und wenn man so nachguckt, wird eben diese, diese Formel auch esoterisch, tatsächlich esoterisch verwendet und dann kommt man tatsächlich in eigenartige Fantasiegebilde. Das finde ich toll. Und ich habe mich sehr intensiv mit der, mit der Lehre, mit, also jetzt Void Forming, wie, wie, was ist Lehre? Kann man sie formen? Gibt es also ein Vakuum, was äh, Gestalt hat, nicht so. Und äh, das ist für mich alles etwas, was mich vorantreibt. Und so sehe ich, viel, ja. hm? und so sehe ich eben den äh, Kunststock auch, nicht so, dass das, was hier vorkommt, das, was er selber ist, äh, das, was seine Verbindung zu dem medialen ist, das, was an Bild entsteht, indem jemand also vor einem Monitorgerät äh, sitzt, äh, äh, es in der Hand hat, wie auch immer. Ähm, das finde ich also sehr spannend und von daher habe ich das dann zunächst sozusagen so eingesetzt. Das war sozusagen mein erstes Label. Da hängt noch mehr dran, das will ich jetzt nicht alles äh, raustun. Und dann kam mir, dann, dann wurde mir aber immer bewusster, dass es also eben. Ähm, sozusagen so, so do-it-yourself, nicht? Also do-it-yourself, das sind ja nicht sozusagen die Ingenieure so sehr, außer eben in Zeiten, wo sie einfach nur tüfteln und suchen müssen, aber das ist ja dann wieder sympathisch, sondern dass es also etwas Laienhaftes hat. Also do-it-yourself geht ja bis in die Bastelindustrie, äh, hat aber vom Basteln diesen Bricolage-Charakter und ähm, vor allen Dingen hat es das, und das war genau an der Stelle, wo im Kunsttalk immer mehr passierte, wo im Kunsttalk gearbeitet wurde, wo Dinge gemacht wurden, die über den einzelnen Kunsttalk hinausragten, einmal zu anderen Kunsttalk, zu den nächsten folgenden Kunsttalk-Ereignissen und zum anderen aber auch wirklich zu Postsendungen, zu Produktionen vor der Kamera, dann aber darüber hinaus in den Zwischenzeiten, wo dann kein Kunsttalk war. In die, in die Zäsuren hineinkamen und äh, da war mir auf, wurde mir auf einmal bewusst, nein, also es zeigt nicht nur Kunst, also so wie man über einen Künstler redet, nicht, was nat natürlich nicht weiter nicht verboten ist, aber das ist was völliger, völlig anderes, wenn man also über das redet, was man gerade äh, tut oder zuguckt, wie es gerade getan wird, äh, ist beteiligt in der Kommunikation und so und deswegen kam es also dann zu diesem Label-Do-It-Yourself. Ne? So, da würd, bin ich jetzt am überlegen, ob ich dieses Versimten, dieses Einfache mit dem Kunststrom, ob ich das hier mit integrieren kann. Andererseits gefällt es mir so schön schlicht, wie es jetzt gerade ist. Und äh, überlege ob ich es nicht vorschlagen kann, dass man es also in den Start äh, der, äh, der einzelnen Kunsttalk folgen äh, einbauen könnte, aber andererseits ist es auch toll, wenn wir einfach so anfangen. Genau. So, ich gehe mal weiter weg. Das ist eben ziemlich großes Gelände hier schon. Ich hast, also, du, äh, hast du einen Link? Kann ich da in meinem Webbrowser auch mal drin rumsuchen? Ja, ich gucke mal das Link. Äh, also es ist jetzt ein bisschen gekappt an. Ja, ich weiß. Gibt es äh, einen Link? Ja, es müsste... müsste so Anyone with the link, no access. Guck mal, ob da was geht. No du da access. draufklickst auf das No Access? Upgrade your plan? Nee. Nein. Ja, nee. Auf das No Access draufklicken, da auf das kleine Dreieck, ja, ob da was geht. Can view. Yeah. Ja. view. Copy the Board, Copy Link. Okay. Und kannst du den jetzt hier in den Chat reinsetzen von unserem Zoom, das wir gerade machen? Mm -hmm. Ah, hier oben ist das jetzt in der Chat. Ah. Wo ist er denn dann? Der müsste jetzt in einer Zwischenablage sein. Gibt es die Möglichkeit, den Chat aufzurufen? Ja, na klar. Unten in dem schwarzen mhm. Balken bei dir in Zoom steht Chat. In dem schwarzen Menüfenster unten, wo Mikrofon und Kamera ist. Und da ist das Nebenteilnehmer? Da Nein, ich habe den Chat der, Chat. der Chat ist, wenn ich einen äh, Bildschirm teile. Ist, der Chat, ist diese schwarze Zeile oben, die kommt rausgefahren ah, ja. in dem Moment, wo ich da hinkomme? Dann gibt es mehr und dann gibt es Chat. Und wenn ich da auf Chat drücke, müsste ja irgendwie ein Chatfenster auftauchen in irgendeiner Form. Ja, taucht doch auf. Irgendwo. Und äh, jetzt ist die Frage, wo. Ah, da habe ich es genau. Aha, ich habe es. So. V. So, ich habe das jetzt eingegeben. Jetzt könnt ihr, gucken, ja, cool. ihr damit äh, da kommt. Ja. So. Ich klicke auf den Link. Ja, schön, dann brauche oh. ich jetzt hier nicht dauernd äh, sozusagen den... Genau, nein, das nein, Sie dann kann machen. ich einfach zusätzlich gucken. Ja. Das ist gut. Genau. Super, danke. Okay. Und dann kann ich mir das ich auch selber Sie? ranholen, was ich gerne haben möchte. Genau, genau. Ja, super. Ich tue das jetzt mal, das Chatfenster zur Seite. Arik, siehst du es auch? Ja, ich, ich habe auch auf den Link geklickt mhm. und sehe den Andreas und die Bier geht da herum äh. <lacht> buseln. Ja, also Miro hat sehr, sehr viele Vorteile. Im Augenblick kämpfen wir ein bisschen darum, in der Zeit, wo wir nicht zahlen, ähm, sozusagen in Gang bleiben zu können. Da gibt es also, ich darf drei äh, Tabs haben, also drei äh, Tafeln. Und es gibt leider eine vierte, weil die es nicht schaffen, eine bestimmte Seite von Birgit zu löschen die Birgit schon längst selber gelöscht haben würde, wenn sie es denn könnte. Das ist etwas kompliziert. Ich bin in einem äh, Mailwechsel mit denen und äh, ich hoffe, dass sie das Problem langsam mal gelöst haben. Weil dann hätten wir hier drei sehr schöne äh, Tafeln, mit denen man weiterhin gut arbeiten könnte. Unter anderem die äh, mit den äh, Patternschiebereien, ne? So genau. Ja, worauf ich also nochmal mal hin erweisen möchte, was vielleicht so mit der Zeit abgearbeitet werden kann, in dem, äh, in dem Sinn, dass wir das dann auch zur Inspiration nutzen. Äh, und zwar ist das hier ähm, sozusagen, es, was, also es gibt so eine Art Negativliste von Medienformaten, nicht, was wir als nicht sein wollen. Wir wollen nicht Bühne sein, Filmset nicht, Talkshow nicht, Feature nicht, Workshop nicht, Seminar nicht, themenzentrierte Interaktion nicht. Reality TV, was also der äh, Alois Huber äh, in, in einem Gespräch mal so erwähnt hat, nicht? Also wir machten Reality TV, nicht? Also auch nicht. Äh, TV, Massenmedium, nicht? Also da würden das äh, auf jeden Fall nicht, nicht? YouTube hast du eingebracht, äh, ähm, Arik, nicht? Also ist gleich hier aufgenommen worden, nicht? Nein, Selbsthilfegruppe, nein, Stammtisch, nein, Rentner, schon gar nicht. nicht? Und, <lacht> und äh, jetzt gehe ich dabei nicht so ran, dass ich sage, äh, also abservieren, wir machen was ganz Neues. Ich finde, was, ich finde es viel spannender äh, zu gucken, äh, wir, was wir nicht wollen, von dem zu trennen, was uns vielleicht doch inspiriert an gerade einer Bühne. Nicht? Da habe ich einfach hier angefangen, indem ich gesagt habe, Inszenierung. Na, sind wir schon auch. Ne? Also ne, vielleicht anders, aber das, wir setzen uns doch in Szene, schon allein. Also man sehe hier, ich habe einen Hintergrund, nicht? der ist äh, sozusagen artifiziell eingefügt. Nicht? Dann die Virtualität der Situation und Räume. Nicht? Also das wäre zum Beispiel auch wenigstens zu überlegen. Ne? Was mich eben total nicht äh, reizt am Theater ist, das als Ob der Rollen, nicht? dass man in irgendetwas reinschlüpft, was man nicht ist und es dann auch noch verkörpern muss. Also das ist sozusagen, Bühne war fake, rein, raus aus der, und rein ins Konkrete, nicht? also zu sehen ist das, was wir hier machen, wo ist der konkrete Boden. Nicht? So, das interessiert mich viel mehr und einfach so da zu sein und ja, das, das, das Darf fällt das ich da echt kurz Ja, genau. Immer mal... Für mich ist dieser Punkt auch sehr wichtig, weil ähm, eine Bühne oder das Inszenieren in einem bestimmten Bühnenraum ist immer eine gewisse... Ähm, hat eine Ausstellungsfunktion und eine Stillstellung der eigentlichen künstlerischen Praxis. Und wir wollten das eben nicht so als besonderen Raum machen, sondern eigentlich, dass die, die, die andauernde künstlerische Praxis oder forschen oder was auch immer, dass es wie so ähm, weiterläuft und dass wir wie nur jetzt so einen aktuellen Einblick geben, wo wir gerade sind, wo wir stehen, wo, wie das mit dem Zusammensein klappt, wie das mit der Kollaboration klappt und so weiter. Und das ist mir nochmal ein wichtiges, ich habe so ganz aufmerksam zugehört, dass mir noch ein ganz wichtiger input dass wir am Anfang eigentlich das Fazit gezogen haben äh, jeder kann irgendwie dabei sein und das ist uns in erster Linie um das Zusammensein von Kunstschaffenden ja, genau und das wollte genau oder sonst geht und das sollte ja auch immer da habe ich immer sehr drauf gedrungen das soll ja auch fluffig sein und sobald das Bühne wird oder Auftritt oder sonst irgendwas dann entsteht sowas wie Lampenfieber oder irgendwie ein besonderer Anlass und dann wird das nicht ist das kann das also aus meiner Sicht ähm, ist es dann schwierig, das zusammenzubekommen mit diesem Fluffigen, weil dann entstehen bestimmte Erwartungen, das hatten wir schon mal, wir haben eine ganze Sendung dazu, ich sage jetzt Sendung, in Anführungsstrichen, einen ganzen Kunsttalk dazu gemacht zum Thema der Erwartung. Und wir wollten eigentlich dieses, ähm, ja wir möchten ja keine Erwartungen erzeugen, die wir dann irgendwie erfüllen müssen, wo hinterher dann ähm, abgeglichen werden kann, ist das... Ähm, Erwartungs-, sind die Erwartungen die geliefert, wie bestellt. Ja, genau, sind genau. die Erwartungen geliefert, was hat gefehlt, Hä? was hätte besser sein können, was müssen wir irgendwie noch auftreten und so, ganz dass es genau. das nicht nach dem Schema abläuft. Ja. Genau, genau. Das bitte zack, geben man. Sie und Sterne. <lacht> genau. genau, aber ich meine, die abonnieren haben wir doch trotzdem schon gerne. <lacht> wie war das, äh, organi Organisation ohne... Organisationszwang. Und ja, ja, das ist so ein... Ja. Das ist so ein Running Gag. Das ist der Running, ja, Running ja. Gag und äh, an dem Zombie. reiben wir uns, weil man sich da eben genau schön immer dran stoßen kann, dass man es dann eben irgendwie doch tut und man... Äh, <lacht> ja, wunderbar. Guck mal, so, so stelle ich mir das vor. Man redet drüber, dann... Ne? kommt Widerspruch, noch eine Idee. Und auf einmal äh, hat sich diese, äh, dieses, diese Landschaft noch mal bereichert. Und jetzt ist die Frage, wo kommen jetzt diese beiden äh, Einträge hin? Irgendwo auf dem Blatt werden sie dann ihren Platz finden. Vielleicht kann man, man kann sie auch kopieren. Ne? So und dann mehrfach, wie auch immer. Ne? Also das finde ich äh, absolut spitze. Genau. Ja, das ist das toll. Das wäre auch noch. Das war auch eines meiner Anliegen, das noch mal genau kenntlich zu machen, dass wir mit einer gewissen Ambitionslosigkeit angefangen haben. Wir machen ein Zusammensein und es geht in diesem Zusammensein um Kunst, nicht so. Und in dieser, dieser Harmlosigkeit nicht verwundend, aber auch nicht Ver, Verwund, Ver, Verwundung erwartend, so nicht, also einen friedlichen Raum zu haben, genau. Ja, genau. das ist das. da kann ich vielleicht einfach kurz nochmal reinspringen, weil da schließt ähm, sich für mich so ein Bogen. Wenn mir eine bestimmte Umgebung, ich nenne das jetzt mal einfach Umgebung, dieses Zoom, wenn mir das so ein bisschen ähm, vertraut ist, das heißt, ich weiß, wie ich das so einigermaßen bedienen kann, dass das irgendwie läuft, dass da nicht so viele Störungen und Pannen entstehen, ähm, dann ist das für mich schon etwas, was mein fluffig sein in so einem Zusammensein erleichtert. Ähm, würden wir jetzt in eine andere technische Umgebung, ich nenne das jetzt mal technische Umgebung, wechseln, dann hätte ich erst wieder mal sehr viel, müsste ich da viel Aufmerksamkeit drauf lenken, dass diese Umgebung für mich so in Anführungsstrichen vertraut wird, dass ich da wieder fluffig sein kann. Ich weiß nicht, wie es ist. Okay, da steckt drin. für mich noch ja, ein Oberthema, erinnert mich das daran. Ja. Das ist aber schwierig. Ja, jetzt, wenn ich ja eben gesagt habe, dass, dass ich bemerke, dass wir irgendwie halt sozusagen tatsächlich so ähm, darüber nachdenken, ne? ja. Kunsttalk, wie auch immer, das hatte vorher einen festen Ablauf. Ich hatte damit da gar nichts zu tun. Ich bin da ja als Gast so reingetrudelt und als Stammgast geblieben, sage ich mal. Und jetzt hat sich irgendwie mein Selbstverständnis halt verändert weil ich den Eindruck hatte, dass wir eben Watzlawick gemeinsam gemacht haben. Mhm. Ja? Der Michael Filterraum, die Birgit, der Andreas. Und ich bin da irgendwie reingerutscht. Aber am Ende habe ich eben das Gefühl mitgenommen von was gemeinsam. Ne? Und da dass ja jetzt die gleichen Personen sind, wie die Kunsttalks sind, dass Veränderungen gerade passieren. Ne? Also dadurch, dass ich so mich selber wahrnehme als Jetzt, ich habe mitgemacht irgendwie, denke ich und rede ich über andere Sachen. Und der Oberbegriff, an den ich jetzt gedacht habe, das ist, wie umgehen mit Veränderung. Das war mein, ein Gedanke, den ich mitgenommen hatte, als ich eben mit, mit, mit Filterraum gesprochen hatte, eben auch. Da waren auch so, da ging es darum, weil ich ja einfach generell beim letzten Mal die Frage aufgebracht habe, ähm, ob das gestreamt wird, also ob das aufgezeichnet und gestreamt wird. Und ähm, war dann echt überrascht, dass das so teilweise eben aufgenommen wurde, als würde ich generell eine Regel infrage stellen. Ich habe gar nicht, also für mich geht sozusagen wenig darüber, dass immer in jedem Augenblick äh, ich mich aufgerufen fühle, mich zu positionieren oder was auch zu entscheiden. Und ich einfach für einmal für, für da eben dachte, nee, das will ich, äh, weiß ich nicht. Also oder zumindest, dass man das fragen kann. Und daran hat sich für mich kristallisiert, eben die, die Frage, dass ich das so wahrgenommen habe. Aha, aha, es verändert sich was. Es wird verändert. Und äh, Sachen werden anders, wie auch immer man das sagen will. Wie damit umgehen? Wie damit umgehen? Gerade hast du gesagt, ja, mit dem Zoom, wir waren eigentlich weg von dem Zoom-Thema. Und jetzt bringst du es wieder rein. Also für mich waren wir weg, weil ich meinte, das ist so ein Technikthema nachgeordnet. Man kann sich das ja mal angucken, das, das hm, Discord. Genau, genau, das war Sachen. Das war nur ein, äh, vielleicht war das eine, ein schlechter Input, aber das war einfach etwas Nein, von nicht äh, vertraut oder stabil oder da, da sind schon, da, da steht schon etwas und da kann man irgendwie weiter dran rumbauen, sei es jetzt eine Miro-Tafel oder sonst irgendwas, das ist schon etwas vorhanden. Und, also ich ähm, finde, dass es. Äh, Nein, ich bin, nur, bin nicht dafür, dass wir sozusagen die Technik äh, allzu breit nehmen, aber äh, wir können nicht so tun, als hätte die Technik nicht äh, inhaltliche äh, Wirkungen und Implikationen. Das heißt also, wie wir arbeiten und wie wir Technik nutzen, wir sind ja im Grunde äh, gerade hier mit dem virtuellen Raum, in dem wir uns jetzt gerade treffen, nicht? sind wir ja technikabhängig und äh, alles, was hier ist, ist natürlich Menschenwerk und Gesellschaft und befragbar auf das, was es mit uns macht nicht? oder was wir damit mit anderen machen. Äh, ganz, ganz ganz, wichtig, dass wir das also akribisch mit, mit drin haben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch über all, alle möglichen Fehler oder äh, technische äh, Komplikationen, dass die alle mit mindestens mit erwähnt sind, weil ansonsten würde man einfach in... In, in der völligen Vernachlässigung, also sowohl der Leistung, all der vielen, die dieses ganze Dingensystem aufrechterhalten, als auch äh, der, der Fehlerhaftigkeit, der, äh, das, das, das, das, das, äh, wie soll man sagen, äh, äh, äh, prekären, direkt, also unserer medialen Prekär Existenz. Äh, dass das wir damit, äh, das würden wir ausschließen sonst. nicht Das würde hm. ich nicht wollen. Oder wäre auch unproduktiv. Ne? Das ist ja klar. Ja, prekär finde ich auch passend, weil es ist irgendwie nicht sicher. Es ist sehr äh, störungsanfällig und ja, auch komplex. Aber ich würde gerne eben bei dem Thema Ver Veränderung noch ein bisschen bleiben wollen. Also Technik ist für mich immer nur tatsächlich ein nachgeordnetes Thema, weil ist für mich ebenso. Aber die äh, muss nicht für andere. Für andere kann es anders sein. Das ist ja gar kein Thema. Aber das mit der Veränderung, das ist mir ähm, ja das ist ähm, tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, dass das immer reibungslos, sage ich mal, funktioniert. Und ich würde gerne Veränderungen. Veränderung, also ich würde gerne so offen sein für Veränderung, dass zumindest alles besprechbar, sagen wir erstmal ist, oder wie, wie auch immer, wie, wie soll ich das sagen. Also ich würde ungern haben wollen, beispielsweise Dogmen, dass gewisse Dinge gar nicht beredet werden können. Das fände ich, da müsste ich erstmal drüber nachdenken, dann irgendwie. Das ist, sagen wir eine minimal oder, oder die, die, die, die, die, den ersten Zugang, den ich verbinde, wenn überhaupt das Thema Veränderung ansteht oder ich die Wahrnehmung oder die, den Eindruck habe, dass es gerade nicht ein Thema ist zwischen zwei Personen oder dass es nicht ein äh, Gruppenthema ist, dass da irgendwo hier äh, Widersprüche oder, oder, oder, oder, oder Reibereien sind, sondern wenn ich so eben denke, ach, Veränderung, dass das wie, wie ganz genau, wie, wie, wie gehen wir damit um? Du hast es ja jetzt schon da aufgeschrieben, sehr schön, aber das ist tatsächlich was, wo ich dann eben, ja, wie Veränderung eben sichtbar ist und es ist sozusagen für mich eine, ein, ein schreiendes Loch, ne, dass ich sozusagen den Filterraum vermisse. Du bist der Platzhalter mit dem Namen, ne? Mhm. aber ähm, nee, nee und das ist eine Veränderung die ist gerade sichtbar ne? ja. das kannte ich so noch nicht und ich habe auch ähm, das ist eine Antwort auf eine Veränderung vielleicht und genau. so weiter und so weiter also deswegen ist das, dass ich da so drauf äh, immer wieder zurückkomme genau, also, das finde das ja. find ich auch toll dass du das ansprichst, weil ich auch dann schon gedacht habe ähm, ich hätte ja auch hier unten den Namen ändern können und da Birgit Matter eintragen können. Aber das ist nicht richtig, weil ich bin gar nicht mit meinem Account da drin, sondern jetzt mit Filterraums Account, weil wenn ich mit meinem da drin wäre, dann könnten wir nur 40 Minuten maximal das machen und eigentlich äh, also mit mehreren nur 40 Minuten. Und deshalb habe ich mich mit dem angemeldet. Und deswegen da bin ich irgendwie auch äh, habe ich an halt Filterraum da stehen lassen. Das sieht ja auch jeder, dass ich nicht Filterraum bin. Ähm, der das jetzt ein bisschen verfolgt hat, aber eigentlich ist es ja, ich benutze, benutze gerade seine technische Umgebung, um hier am Kunsttalk teilzunehmen. Das ist eigentlich so, ist es eigentlich korrekt gesagt. Ja. ja, das ist... Und ich hätte jetzt auch ganz einfach diese Veränderungen ähm, nicht stattfinden lassen können, hätte er auch sagen können, das mache ich nicht, also Filterraum macht das jetzt nicht, und dann lassen wir es ausfallen, er hat das angeboten, ich habe das so übernommen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, weiterhin hier als Filterraum, <lacht> weder als Filterraum noch in der Funktion noch sonst irgendwie hier tätig werden möchte. Ja. ja. Ich man kann das jetzt ja mal auch. machen, einmal machen, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist auch gut. Ja, jetzt muss man irgendwie jetzt ähm, dann, ähm, genau. Ja, aber das sind eben auch die Grenzen. Ja. Also die Grenze ist jetzt hier sozusagen, ich mag nicht drüber spekulieren über Filterraum. Ne? Und ich will auch nicht über den reden, sondern ich wollte einfach nur sagen, oh, ich hätte jetzt gern, wenn wir hier so, also weil das war das was ich noch mitgebracht habe von meinen Gedanken. Ne? Mhm. Ähm, und, und sonst denke ich mir, ja, ähm, machen wir einfach erstmal gerade weiter. Also ich meine, das muss jetzt nicht, weil das kann ich gerade ja auch nicht bearbeiten, sage ich mal. Und ich finde das sehr spannend mit der Liste oder was heißt Liste? Mit der, mit der Reihung, doch eine Liste mit Ja und Nein, also was wir sind oder nicht, ne, mit der Bühne und darüber zu reden, weil dann merke ich halt oder dann erfahre ich halt, was, was deine Fantasien dazu sind und äh, das erfreut mich und amüsiert mich und ich finde mich da auch in manchen wieder, ja klar, da mit den Slots und allem da. Ja, eine Reihe Sachen brauchen auch ein bisschen äh, Recherche, glaube ich, also zum Beispiel, was ein Feature genau ist, ähm das äh, weiß ich zum Beispiel gar nicht richtig. Äh, hm? Merkt ein man? Merkt man, wenn ein technisches Merkmal eine technische Eigenschaft, die sich ausprägt. Also jetzt zum Beispiel. Ähm, es gibt so Fernsehfeatures. Genau, genau. oder ähm, auch auf YouTube bestimmte Features. Ähm, bestimmte Feature als Tutorials zum Beispiel, ja, wie sich bestimmte Eigenschaften halt ausprägen, als Merkmal, die sofort wiedererkannt werden und damit eben das, das Format wie mitbestimmen. So würde ich das sagen. Ja, ich, ich habe Andreas gegenüber, im, als wir mal gequatscht haben, als ich gesucht habe, wie ich das so für mich nenne, ich, dann sage ich so und da habe ich mich jetzt, also damit Agent, äh, n, n, n, na, Atelierbesuch, so wie äh, ihr, ihr habt Ateliers, ja, und Julio, jetzt ist Julio. Freitag, ja, wie auch Julio, immer, ne? und Julio, dann trifft man Julio, sich Julio, da Julio. in dem Vorraum und trinkt gemeinsam Wein Wein, isst einen Käse und quatscht einfach, ne? ja. zeigt sich Sachen manchmal, wie auch immer, also das ist so etwas, womit ich das irgendwie so ein bisschen ähm, verbinde. Wir können über alles Mögliche reden, bestimmt auch irgendwann mal über Fußball. Aber eigentlich ist so der Raum Kunsttalk für mich schon immer so. Ähm, naja, genau wie ihr eben gesagt habt, ne? also man redet nicht über Kunst, aber ist auch nicht so, dass wir so tun, als würden wir hier permanent Kunst produzieren. Aber irgendwas hat es damit zu tun. Also Feature, so wie ich das so bemerke, was so im Fernsehen meinetwegen Feature heißt, das sind immer so Sammlungen äh, unter einer gewissen, äh, also es ist ein, gibt einen Faden, auf den das aufgefädelt wird. Nicht? Das kann sein, dass einer mit einem Roller, Trecker, was auch immer durch die Landschaft fährt und dann angeblich zufällig dann immer irgendetwas, irgendwen trifft und das passt dann immer irgendwie. Zu der, ist dann irgendwie was, was Seltsames, äh, Bemerkenswertes aus der Landschaft oder wenn er mit dem Trecker fährt, was es dann immer mit dem Trecker auf sich hat und äh, so. Nicht? Also, dass, das also, dass also diese, die, diese, äh, dieses Merkmal eben variabel ist, aber es gibt immer diese, diese Linie, auf die das so sich mehr oder weniger unterhaltsam, informativ, äh, formsuchend oder so. Äh, an, an, angliedert, nicht so, dass also, ähm, und das ist ja beim Atelierbesuch, wäre es also die, die Person des Künstlers zum Beispiel oder das Neueste äh, äh, auf Kunstmarkt oder was auch immer, nicht, also. Aber es braucht also, schon, das müssen wir ganz ist. klar sagen, es braucht nicht nur die Umgebung oder die Technik oder was auch immer, ob über untergeordnet, wie auch immer, es braucht auch die, die, die Personen, die damit verbunden werden. Also es ist jetzt eben hier, wie schon gesagt worden ist, heute Filterraum nicht da. Ähm, mhm. Das Zweite, das könnte ich einbringen, Naomi ist auch nicht da. Sie ist mit die ehemalige Initiatorin dieses Kunsttalks. Mhm. Da weiß ich überhaupt nicht, ähm, wie da der ähm, Stand aktuell ist. Plachenka. Plachenka gehört auch, ist auch eine wichtige Kraft, die immer wieder dabei war. Dann der Frank Staudinger, ähm, Irmgard, neu, äh, Irmgard ganz neu, dann Herr der Wortranken. Äh, also es gibt einige, die so, oder Christian Strickler ist eigentlich auch sehr ja. verbändelt mit dem Kunsttalk. Ähm, ja, wie es gibt keinen Christian Strickler, das ist ein Phantom. Das ist eine Interneterfindung, den gibt es nicht. ist so wie Klaus Kusanowski. Ja, das ist ja, noch, ein, der noch anders. Noch, der noch ist anders. Tatsächlich, äh, ja, der, der ist ja auch noch eine, ja, sozusagen ein Schweizer Gespenst. Nicht wahr? Also Das macht es ja noch mal, noch mal <lacht> ja, mysteriöser. Gut, es ist ganz egal, ähm, ähm, wie ich diese Person oder diese, ähm, huma dieses humane Wesen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, wie ich das benenne, ob mit ähm, einem, ähm, mit was für einem Namen auch immer. Ähm, ich Hast du den damit... denn schon mal in echt getroffen? Ja, ich habe den schon in echt getroffen. Oh, ja, ich habe ich sogar auch. schon ein Bier mit dem getrunken. Ich ja, habe schon neben ihm gesessen in genau. Also der es wird dem, als, als physische Person gibt es, die, gibt es schon ein Wesen, dass ich mit diesen unterschiedlichen Namen, auch wie Arik das gesagt hat, auch den ständig wechselnden Namen, den ständig wechselnden Funktionen, den ständig wechselnden Themen und, und, und, das kann ich schon, ich möchte das jetzt nicht personenzentriert irgendwie festmachen, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, sondern ich möchte nur sagen, das ist ja auch, äh, dass hinter diesen ganzen Phantomen, Kunstfiguren und, und auch eine äh, phys, ein physisch realer humaner Körper irgendwo existiert. Ich meine, ja. zu lokalisieren... Ja, noch nie ich, oh, ich, könnte, ich habe mich noch nie gesehen. Ich könnte... Ihr habt mich noch nie so physisch äh, erleben können. Ich, ich kann eine Illusion sein oder ich kann eine, eine Simulation Natürlich. sein. Natürlich, ist genau das, Gleiche, genau das Gleiche, Also ich kenne aber Gewährsleute, die ich schon gesehen habe. <lacht> Siehst du mal, so. wie gut meine, meine, meine Maske Ach, ist? Wie, wie weit genau? Peter, du machst ja jetzt schon wieder einen Einspieler. Ja, <lacht> toll. Einen guten Einspieler, den hast du heute Morgen kurz aufgenommen, um den jetzt hier mit einzuspielen. Aber da ist ja, er mit mit, mit, mit mit ganz viel Artificial Intelligence und. Äh, äh, und und da, da. ganz so weiter. viel Beleuchtung und wie heißt dieses Besteck nochmal mit der Beleuchtung und Mikrofon und so? Dieser Besteckkoffer, ich habe den Namen vergessen, so eine Abkürzung. Das weiß jeder ja. beim Film, hast du gesagt. Ach so, EB-Besteck. Ja, EB-Besteck. Genau. E e mit dem Original, mit dem ganzen Besteck. Ja. ja also, aber die, die Personen sind die nicht im Grunde äh, sozusagen besonders äh, ver veränderlich? Äh, da das da das, was wir ja hier machen, sozusagen ein, ein Angebot ist, an das man sich eben, äh, in das man sich einklinken kann, aber nicht muss und wo man sich auch wieder ausklinken kann. Ähm, also ob das nicht eine Fiktion ist zu sagen, äh, die ähm, da, da wäre, also das wäre sozusagen so eine Seele in einem, einem Seil sozusagen, die äh, das ganze Seil nochmal sichert. Mir kommt es eher so vor, als würde dieses seltsame, diese seltsame Form äh, Kunsttalk, als würde die eben äh, den Personen Bestand also die Na, was du mal gesagt hast, Andreas, an das Anzieh, hat, hat mich sehr ich. gefreut und, und ist mir im Gedächtnis geblieben. Und zwar hast du gesagt, dass der Kos dass der Kunsttalk etwas ist, was dich nichts kostet an Kraft, sondern dass der irgendwie eher wie eine Batterie ist für dich, ja, dass der dir was Kraft. gibt. Mhm. Und da, das sage ich auch, ja, also sonst äh, mache ich auch. Ich bin gerne irgendwie immer in dieser Zeit hier mit euch und dabei, was auch immer das hier ist. Mhm. Und ähm, das, also dass wir das jetzt lösen von den Personen, das ist für mich äh, das Spannende dann eben. Ja. Auch, ne? Und ich muss sagen, das, ich, ich selber bin ja äh, jetzt. Wieder etwas mächtiger, nachdem ich also tatsächlich nach dem Watzlawick Festival, den watzlawik Festival Aktivitäten, eben eine, eine Phase von, von, von großer Erschöpfung und auch, auch so, eine, so, so ein Gefühl von Leerheit. Nicht? Also es, irgendwann sind Batterien aber auch. Äh, Ideen, äh, Schatztruhen äh, geplündert und leer und äh, man, man sucht danach äh, und äh, hat aber mit den, andererseits mit einer anderen Tour die extrem voller äh, noch aufzuarbeitender äh, Entdeckungen und, und äh, wie, wie, wie wenn man so das Amazonasgebiet durch, durch, durch eilt hat und überall eingepackt hat was neu ist und es ist unglaublich viel ja das ist alles jetzt in etwas in, in etwas gesicherterer Rafundus einerseits und andererseits ist es eben auch ist auch wieder mehr Kraft da und auch mehr Alltag und so und habe ich, ich was glaube, sagen so geht das mehreren ne? ja und um okay. beispielsweise wenn du das von Watzlawick sagst dann kann man gar nicht, also das mit den Pattern, was ist da passiert? Ne? Mhm. Allein im Vorfeld mit dem Verteilen von den, von den Vorlagen, den Dateien, die Diskussionen, auch mit Stefan, gibt es ein Werkzeug, wie schneidet man die aus? Und dann als das war und du warst überrascht, du wusstest gar nicht, gefällt mir das oder nicht, dass man Copy-Paste hier die Pattern verdoppeln, verdreifachen kann und das alle rumfummeln können. Und dann habe ich mit, mit, mit Arik gesprochen gehabt der eben sagte, boah, diese Patterns, die haben irgendwas, da könnte man ein Brand draus machen, die, die, die haben irgendwas, das habe ich dir dann wieder erzählt und wir haben erzählt. Also das ist auch was sehr Fruchtbares bei aller Erschöpfung gewesen und das mit den Patterns, das haben wir jetzt noch ja. gar nicht gemacht. Ne? Das ist irgendwie was, was sich durch uns alle, die wir da mit bei waren, irgendwie ähm, auch ver verändert hat. Ne? Also die, die Birgit war ich beeindruckt, wie die die, die großen Ausdruckpattern, äh, wie du die bemalt hast, und dass du die so ein bisschen genommen hast, war meine Fantasie, wie so ein Bildrahmen üblicherweise viereckig ist, hast du das Pattern wie einen Rahmen genommen und da drinnen gemalt. So ich mein wie ich auch, wenn ich ein Bild male, <lacht> dann, dann achte ich immer den Rand und setze was Wichtiges so, dass es nicht abgeschnitten ist, wie auch immer. Und dann ist mir die... Völlige Beliebigkeit, aber auch die Brutalität dieses rechteckigen Formats von Leinwand auf einmal so entgegengeschlagen. Und äh, also mit den Pattern, das war zum Beispiel was, äh, ja, ja, was auch war, noch Aufmerksamkeit das, verdient. Ja, das, ist, das war unwahrscheinlich faszinierend, weil es von einer, äh, ohne äh, Andreas da zu nahe treten zu wollen, aber von einer irgendwie, sag ich mal, recht, einfachen Figur und Form, also Figur, Hintergrund, einer einfachen Form, einer klar ersichtlichen, schnell begreifbaren, ja fast, ich sag mal, banalen, alltäglichen Form, die kann man ganz schnell ausschneiden, da kommt man auch in so einen Rhythmus, wenn man die häufiger ausschneidet, die kann man dann schon fast blind ausschneiden, ja. ähm, die, was das in Gang gesetzt hat, das war... Äh, Wirklich faszinierend. Also ich weiß das auch von Irmgard, die war total begeistert. Die hat ja ganz viele dieser Pattern ausgeschnitten und dann sogar in ihr in, draußen über so ein, äh, wo so Holz gehackt wird, über so Holzscheite, das alles arrangiert. Das sind In's ganz Laub. tolle Fotos mhm. geworden. Ähm, es sind auch immer noch ganz viele Pattern. Da bin ich auch noch sehr neugierig, in diesem verschlossenen Paket, was da steht. Da mhm. sind ja auch noch Pattern drin. Ähm, meine Pattern, die ich angemalt habe, was du richtig gesagt hast, ähm, Peter, die habe ich noch nicht ausgeschnitten. Die sind immer noch in diesem DIN A4 Blatt. Ich habe manche ausgeschnitten, aber die, die ich eigentlich so handkoloriert habe, eher nicht. Ja, und ich habe auch wirklich schon überlegt, ob ich mir so eine Stanze anfertigen lasse. Ich habe auch schon so einen Metallbauer. Entdeckt und habe gedacht, ich gehe da hin und lasse mir das so als Form, so wie so geschliffen, wie so ein. Ähm, wie, so ein wie beim. Ähm, Umback, ja, wie beim backen gibt es so Ausstechformen. Dass ja, das keine, heißt Bandstahlschnitt. Genau, so ein Backstahlschnitt, das. in, in so, dass ich so schnell mal zehn Stück mit einer Hammer draufhauen, gleich zehn mhm. Stück ausgeschnitten habe und dann damit arbeiten kann. Das wäre mein Traum. Ja, da, da bräuchtest du eine ganz andere Stanze, die extrem teuer ist. Das wäre eine Industriestanze, die auch Blech in dickeren Umfang stanzen könnte. Also normal nimmt man also für Papier, da kann man vielleicht zwei, drei Blätter auf einmal machen, was sich aber gar nicht mal rät, weil man dann ungenau positioniert. Aber es also, gibt doch diese punzierten Eisen, die auch so angeschliffen sind, wo man so in Leder schlagen kann. Und ja, dann... viel zu wenig, viel zu wenig Kraft. Das ist eine große Fläche. Mhm. Äh, also ich habe gesehen, dass, also ich habe mir mh, für, für die Veröffentlichung bei Miniatur Obscure, da habe ich also eine ganze Menge Pattern machen müssen, mhm. äh, auch mal 10 multipliziert, also weil das, neben mal 88 multipliziert sogar. Äh, und... Ähm, da haben die das mit einer großen Tiegelpresse gemacht und da, da ist also die Tiegelpresse an ihre Grenzen gekommen und die Stanzform war nachher völlig kaputt. Also habe ich okay. eine ganze Stanzform für geöffnet. Aber es gibt inzwischen ganz andere Maschinen. Also es gibt, ähm, das, ich hoffe, dass ich die Adresse noch habe, es gibt in Ungarn jemand, der also eine, eine Maschine hat, die ja aus der... Radierpresse mit ja. so Rollen entwickelt hat. Das ist sehr einfach mit der Hand. Man kann sehr genau platzieren und man braucht nicht mehr als eine, eine Bandstahlform. Das ist noch relativ bezahlbar und es gibt aber in, natürlich inzwischen noch weitergehende Maschinen, die das Ganze mit Laserschnitt machen. Na, so. Und äh, das ist natürlich total raffiniert, also wenn man dann wirklich einen digitalen Finger mitten in der Maschine hat und so, nicht ich kann da wer weiß was noch verändern. Das wäre so mein Traum. Aber andererseits also wird sich das nur lohnen, wenn also die Pattern sozusagen wie so, wie so eine Nebenerwerbswirtschaft an meine andere künstlerische Praxis anknüpfbar an wären. Was ich, was ich auch ge gedacht so, habe, ist, äh, ich habe letztens so eine Seite gesehen, also im, im, im Zuge dieser... Art Experience und virtuell Art Experience und so weiter, habe ich eine Seite gefunden, die heißt Imprint, das ist aber auch ganz professionell, die so ähm, virtuelle ähm, Formen machen, die du mit der Hand so verziehen kannst. Und da habe ich mir auch so vorgestellt, dass Pattern ist so, eine, ist so eine digitalisierte Form, wo du, dass so du auf dem Schirm so, also auf dem Bildschirm so hin und her in, in unterschiedliche. Ja. Morphe, also das, das Morphe dann so ein bisschen, also das ja. ist nicht mehr, hat nicht mehr so scharfe Das wird zu diesem Tentakelbegriff genau, oder den Tentakeln das mehr entsprechen. Und das ist ja irgendwie echt cool. Ja. Auch der Plasmahaftigkeit des, des ja. äh, Forminhalts, äh, so dass der Umriss nochmal, äh, aber, aber für die allermeisten Erkenntnisse reicht es so, wie es jetzt ist. Ähm, äh, weil das, also, na gut, aber das will, da will ich mich jetzt gar nicht so weiter drauf einlassen. Ähm, die, aber ich, ich denke, dass mit den Pattern wird so weiter weiter sich weiterentwickeln in unterschiedlicher Hinsicht. Dass es elektronisch äh, im Internet möglich ist, zu kooperieren mit den Pattern, fand ich also eine ganz wichtige Entdeckung. Ähm, dass man äh, daraus dann wieder mehr entwickeln kann, ist also eine zweite. Und äh, das ist aber dann... Ja, müssen wir jetzt hier nicht, dann wird das hier alles sehr patternlastig. Die haben so einen gewissen Sog und ich muss dem selber widerstehen, weil es ja noch ganz andere Bereiche für Entdeckungen gibt. Nicht? Und ja. Der Kunstdoc ist für mich aber so ein ähnliches Format. Nicht? Also Das heißt, hier sind äh, eben unter auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche äh, äh, Frames, ob sie sich nun Person, Situation oder Grafik oder wie auch immer nennen, dabei miteinander zu äh, kooperieren. Und obwohl wir diese Rechteckrahmen, die sind ja relativ starr, äh, passiert hintenrum sozusagen äh, ne, äh, und vorne rum <lacht> äh, äh, ziemlich viel, dass wir ja im Grunde durchs Tun äh, aus, Auskundschaften erforschen tun und das ist dann eben noch mal zu diesem veränderungs zu diesen äh, veränderungsprozessen hin noch mal eine äh, eine bemerkung wert stehen wir am rand des baches des stromes oder sind wir im strom oder sind wir der strom Nicht? also finde ich eine ne, ne frage weil also ich habe das gefühl äh, dass die distanz immer wieder zerfällt dass wir weil wir immer wieder im tun sind und dann kommt nachher die frage was haben wir getan äh, und, und manchmal stellen wir uns hin, um so eine meta zu kriegen und, und sitzen, setzen uns aufs Moos am Ufer sozusagen und gucken mal oder auf irgendwelche zackigen Felsen. Äh, aber meistens sind wir drin. Ne? Mal verkörpert wie ein Fisch. Nicht? Also der, der Fisch, der das Wasser in einer besonderen Form verkörpert, das Wasser, das den Fisch äh, verkörpert, aber auch auflöst. Nicht? So, also ich finde das find da wunderschöne Metaphern die eben alle bedeuten, dass das, was wir hier machen, auch Patternwork ist. Nicht? Genau. Und ich hab, wahrscheinlich ich hab sogar sehr, sehr Project Ich äh, habe noch mal den Link da reingetan, von dem Print. Und ah, danke. Ähm, ich habe gerade mhm. gesehen, dass, ich habe das von Twitter geholt, weil ich das dort gepostet habe. Da hat der Frank Staudinger gefragt, das habe ich aber jetzt erst gesehen als Nachricht, wo der Kunsttag stattfindet. Ich habe ihm jetzt noch die Daten gegeben, aber ich weiß keine Ahnung, ob er jetzt noch kommt, weil das ja auch schon 20 Uhr ist. Minuten vor. Wie, wie lange vor wollen Ende. wir denn überhaupt machen? Anderthalb Stunden? Oder das haben wir auch gar nicht besprochen. Ja, ich würde sagen, erstmal verändern wir nicht viel. Also das ist ja jetzt noch 3.6 Also wir sind noch in der dritten Staffel. Ähm, wir überspringen gerade ein äh, Zwischending, das eigentlich mehr zur, äh, Watzla, zum watzlawick Festival gehörte äh, und äh, sind jetzt sozusagen, schließen gerade eben jetzt die äh, dritte Staffel ab. Und äh, dann würde würden wir überlegen müssen, wie wann wo die vierte Staffel beginnt. Nicht? Und genau. äh, Vielleicht das ein, ein, ein wäre dann Schlenker, in der nächsten Zeit Schlenker. dran. Ja? Ähm mit dem Watzlawick ist ja auch so sehr stark diese ähm, psychologische oder psychoanalytische ähm, Dimension äh, somit hineingekommen und mit dem Zusammensein und ich finde, das hängt schon ein bisschen an den Künstlern, die, ich möchte nochmal eine Bresche schlagen für die Leute, die, die daran teilnehmen, also es, es vitalisiert sich im Prinzip, über die Personen, die teilnehmen. Und es entscheidet sich auch an jedem Punkt an mit den Leuten, die teilnehmen, weil die geben dann einen Impuls und dann kann es in eine ganz andere Richtung gehen. Und, ähm, ich Vielleicht kann halt ich das Teilgeben äh, als, als Wort dann, also teilnehmen ist ja im Wissen so die Beobachterperspektive, Teilgeben wäre dann eben mit in, in, in den Bach zu gehen. Nicht? Und ja, und dadurch wird es natürlich richtig lebendig, nicht? weil es dann... Äh, ja, wirklich äh, turbulent sein kann. Hm. Ja, weil das fände ich genau. jetzt nicht so ähm, Ja, ich finde das schon... Nee, so, ich, ich würde nicht sagen, also für mich nicht, dass das sowas, wie sagst du jetzt mit dem Watzlawick, so psychoanalytisch ist, der ähm, die ich sag mal, die Dichte dieser ja. vier Tage, ja. ne, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, die hat wie in einem dampfkochtopf möchte ich mal sagen irgendwas erbrütet ja. und und manche dinge war Darm, ja, äh, ja und, und hat mir sachen sichtbar werden lassen über die ich noch nie nachgedacht hatte hm. beispielsweise über meine rolle als kleines viereckiges bildchen mit kopf drin wo peter dran steht oder p -Mö, ne? ja. und ich habe gemerkt dass ich hier je nach kontext nur verschiedene möglichkeiten habe dass ich auch teilweise auf, auf Deko mich reduziert fühle, wie auch immer. Es hat bei mir so eine Falltür aufgemacht nach oben, also nicht auf dieser Ebene, sondern auf so einen noch völlig für mich unbetretenen Speicher, wo ich nur mal drauf geguckt habe: oha, eine neue Etage, ja. was ähm, mich, mich auseinandersetzen lässt mit den, äh, ja, was ich hier bin, wenn ich hier online bin, jetzt hier mit euch zu, zu viert oder fünft, aber dann eben noch viel spezieller, wenn das in YouTube geht oder wenn das insgesamt äh, eben äh, damit, ich mache das ja nicht sozusagen, also wie, wie auch immer, es ist, Adressiert in gewisser Weise irgendwie auch die Möglichkeit, dass es äh, man hier eben dass es andere Leute sehen, von denen ich nicht weiß, dass sie es sehen und so weiter und so weiter. Also da sind so viele Dinge bei mir aufgeploppt, sage ich mal. Wie komme ich da jetzt drauf? Ich weiß es gar nicht du mehr wolltest, jetzt. Äh, Das ist genau, das ist, ist auch also Ich kann das jetzt sagen, das ist ja auch heifelt. Ja, da, das ist genau das, Entschuldigung, das ist genau das, was mir eher hängen geblieben ist. Ne? Mhm. Und da auf dem Raum mit meinem Selbstverständnis fremd und so weiter, da ist ja... Ähm, eben die Kränkung passiert, mit der ich dann irgendwie da meine, meine Emotionen da, äh, ja so bumm, wie so ein Vulkan und gesagt habe, da geht kein Weg dran vorbei, da suche ich mir jetzt hier Platz äh, und, und weniger äh, eine Perspektive wie beispielsweise jetzt psychoanalytisch oder sonst was, sondern eher tatsächlich so wie, wie auch gerade Andreas meinte, mit den Pattern ist was passiert, so ist da eben auch mit mir irgendwas passiert. Dass ich mich anders wahrnehme und anders ähm, dazu verhalte. Ihr werdet bemerkt haben, dass ich so gut wie gar nicht mehr twittere. Ne? Also im Moment habe ich da so ein, ja wo ich denke, klar was soll ich sagen? Und dann eben verstumme. Ne? Also dass ich das für mich alles alles für mich nicht sortiert habe, wie ich... Äh, Ja, also wie gesagt, ich habe das einfach noch nicht sortiert und ich habe überhaupt nicht jetzt, also ganz weit weg von dem Wort Problem, sondern einfach, ich habe für mich, ist mir nochmal spürbar geworden, wie sehr das mir Freude machen muss. So wie Andreas auch sagte, ja, ich ziehe was daraus und das ist nicht etwas, was mich drückt oder mir Sorgen macht, sondern etwas, was, was mir, ich, ich kann ja auch am Rand mich von dem Strom mitziehen lassen, sag ich mal, oder wie auch immer und und, und, und alles in diesem Kontext, sage ich mal, Obwohl läuft es das ist bei ja mir vielleicht, in, in Ja, ist wie, so ein, gut wie, so ein Schaffen, wie so ein Schaffensprozess, unter dem man ja auch leiden kann und der einen äh, anstrengend erschöpft, aber der eben trotzdem, also unheimlich viele Möglichkeiten für, äh, für, für, für ein ganz direktes glück äh, hat und äh, diese, diese, äh, diese unmittelbarkeit wenn die eben tatsächlich äh, trag, tragfähig ist nicht? Das, das ist ein solches aufgehoben mitten inmitten also einer, einer ansonsten un, unzuverlässigen äh, welt oder situation äh, und so ne? also ist eben nicht sozusagen so also da, die Möglichkeit, schöpferisch zu sein und, und darin Freiheit zu erleben, ist einfach ganz großartig. Nicht? Und, äh, und insofern, als dieser Kunsttalk, das vielleicht als einen äh, sowohl banalen als auch also fast äh, überdimensionalen Anspruch mit sich führt, ist eben für mich einfach dieser große Sog da. Nicht? Und ich glaube, das ist, äh, äh, es ist eben nicht, nicht sozusagen so dieser, dieser Konsum, den man hat, wenn man also süchtig nach einer was weiß ich, Filmserie oder so ist, nicht sondern was ganz anderes und genau ja, also verstehe ich das jetzt beziehungsweise so, so kann ich mich noch mal erklären, wo dieser diese Aussage herkommt, nicht und genau, und da ist dieses Moment der Veränderung, also ich habe eben von den Pattern gesprochen, aber natürlich ist es genau wie bei dir, dass ich mich äh, auf einmal in einer Weise gesehen und verhalten habe. Hallo Frank, Audiosignal ist noch gar nicht da. Nicht? Sieht man eigentlich äh, nachher äh, in, in der Aufnahme äh, diese, die, die Projektion äh, vom Bildschirm teilen oder sieht man äh, die einzelnen Personen? Das weiß ich gar nicht. Nein, man sieht das so, wie das jetzt ist. Das wird aufgezeichnet, wie das jetzt also wie das jetzt am Screen sich darstellt. Habe mhm. ah, okay. ich ja gespannt. Ich, ich habe gemerkt, das habe ich letztens erst rausgekriegt, dass ich diesen ja. Schiebebalken zwischen, zwischen Andreas Schreibtisch und den kleinen Bildchen schieben kann. Und dann kriege ich euch ein bisschen größer. Ah. Äh, kann ich schieben. Dann wird das ein bisschen kleiner, was da, hm. was da ist. Ja, ja, Andreas, das finde ich, hast du schön gesagt. Ja, ganz genau. Es, es ist eben auch eine Veränderung bei mir sozusagen. Und genauso ist es, wenn ich hier eben das so erlebe, dass ich für das, wie ich hier so, wie auch immer, dann dann trägt mich das eben auch. Dann habe ich einfach eine gute Zeit, die, die sich hm. aber deutlich davon unterscheidet, ob ich jetzt einen guten Film sehe oder was Leckeres esse. Das mich ist eine erinnert, andere Art von, von guter Zeit. Mich erinnert das, wie du erzählt hast, wie du in dieser Schnitttechnik, also in den freien Jahren, wo das Ganze erst entstand, also sagen wir, sozusagen als, ja. als Pionier, nicht? Äh, Sozusagen, wie du dich da gefühlt hast. Und äh, als es zu Ende ging, wie das dann auf einmal alles kalt, nicht sagend und äh, stumpf wurde, nicht? Und äh, im Augenblick habe ich so ein Gefühl, dass, dass hier so eine, so eine Pionier. Äh, Leistung, nicht? Also ich sag mal so für für ein Rentnerbandmitglied wie mich natürlich neu, was andere noch lange nicht neu für andere lange nicht neu ist, nicht? Aber eben dadurch wunderbar unroutiniert und so ist, nicht? Und äh, ja, genau. Also ich denke, dass da auch nochmal ein Glück, dass du ja noch ein Glück wiedererkennst, was du äh, schon auch mal hattest, nicht? Frank. Hallo Frank. Oh man, leider Hallo, Frank. so spät. Ja, das ist mein Foupaar. Ich habe das erst so spät gesehen. Ja, ja. Okay, wir brauchen die perfekte... Äh, Dein Mikro ist noch aus, Frank. Dein Mikro ist aus. Ach so, jetzt bin ich da. Könnt ihr mich hören? Ja, ja sehr gut. alles jetzt ist ah. gut. Nee, es hat, ja hat ja noch gepasst. Ich hatte bloß gedacht, irgendwo bei Skype oder was, aber... Wir, ja. wir haben zueinander gefunden, das ist ja schön. Genau, und äh, für weiteres ist dann ja vielleicht dann jetzt der, der Weg gebahnt. Ja. So, wunderbar. Siehst du, äh, Frank, ja? da ähm, in dem Chat neben diesen Fenstern. Du kannst unten in der Menüleiste von dem so, Fenster, hm. da ist Chat und da ist so ein. Geht der Chat auf? Kannst du das sehen? Sonst schreibe ich ja, das nochmal noch rein. Also da steht nichts Ah, an. dann schreibe ich das nochmal rein. Die, <lacht> die Grafik, die du da gerade siehst, das ist ja. dieser Link. Ah ja. Hm. ja. Das hat der Andreas so, ähm, das sind seine notierten Gedanken, alle zu dem Kunstwerk. Da waren wir eben am drüber sprechen und dann wurde es... Ähm, ja, ja, sprecht ruhig ah, weiter. Ja. Ich fuchse mich hier schon rein. Das weiß ich. Da, da, da landeten <lacht> wir gerade bei unseren Erfahrungen mit den letzten, ähm, ja, wir, wir, wir, wir sprachen gerade drüber, dass, also ich, Andreas auch, Birgit bestimmt auch, mhm. und dass der Filterraum heute fehlt, das ist uns aufgefallen. Aber eben die Veränderung durch Watzlawick, Watzlawick hat irgendwas mit, mit uns gemacht. Also das, das, das Watzlawick-Festival, das sind Watzlawick wir es gibt auch, aber das, glaube ich, passt heute nicht mehr rein, also auch eine bestimmte äh, kritische Haltung, jedenfalls bei mir, gegen die, äh, die, die Organisationsform über äh, Programmplätze, Steckplätze, Sendeplätze organisiert zu sein, die teilweise sehr kurz waren und ähm, die, die nicht vollständig verunmöglicht haben, durchzusetzen, was, was wir uns so gedacht haben, wie es laufen könnte. Aber äh, auch eine bestimmte Haltung, die wir hier haben, mit einer Haltung, die dort war, konfrontiert hat. Und äh, das ist aber für vielleicht demnächst auch vielleicht unter Einladung von Stefan äh, vielleicht nochmal ein, ein Thema, äh, was, was sich vielleicht nochmal äh, anbietet. Ähm, also ich so noch auch mal, das, das findet hier statt. Das mich jetzt sowieso nochmal mit Stefan. Weil äh, Stefan ja der, einer der Urheber der Slot-Struktur war. Ja, aber er hat das auch ganz klar und ganz, also in meiner Wahrnehmung sehr klar begründet, ähm, den Vorteil dieser deswegen, Struktur, genau. weil dann das eine gewisse Gleichberechtigung gibt ähm, mhm. mit den dass jedem halt so und so viele Minuten zustehen, wo er sprechen kann. Er muss dann nicht dafür sorgen, sich den Raum zu verschaffen, wo er artikulieren darf, sondern er hat dann einfach diese Zeit zur Verfügung. Und ich finde, dass äh, im, im, im Nachgang diesen Ansatz ähm, doch auch nochmal wichtig, oder wir könnten das nochmal anders verfolgen, aber dass irgendwie was weiß ich, dass das dass jedem, der teilnimmt, Vorab besprochen wird, du kriegst zehn Minuten, du kriegst zehn Minuten, du kriegst zehn Minuten, wie sich dann das Gespräch ähm, über das Thema oder was auch immer, wie sich das dann entwickelt. Weil ich merke schon. Ja, ich möchte aber jetzt gerne, das ist tatsächlich was, ähm, wenn wir da so drüber reden, dann mhm. würde ich haben wollen, dass der Stefan dabei ist. Okay. Weil in meinen Augen ist eben das tatsächlich genau so gewesen, wie du gesagt hast. Mhm. Aber wenn du mich fragst, ist da eben auch etwas gescheitert ja. und das ist etwas, was ich meine, was ich darüber lernen kann, ne? also was vielleicht auch jemand anders darüber lernen kann, ich, schlachtwortartig würde ich sagen, wenn ich ein Format mache, das gleichzeitig teilgebend sich mhm. be selbst bezeichnet mhm. und sich selbst definiert und dann eine Unterstruktur einrichte, die eine Teilgabe verunmöglicht, eben weil es eine Struktur ist, die diese Slots erzeugt, dann ist das etwas, was, wenn ich das nächste Mal etwas Vergleichbares organisieren würde, ich einbringen würde in die Vorbesprechung. Jetzt hat keiner daran gedacht, niemand ist böse, niemand ist schuld. Hey, ich bin auch nicht böse ja. darum. Und Aber einfach nur, das ist, bleibt festzuhalten. Ja, in dem Moment wäre ich nicht in Zoom anwesend, meine Anwesenheit war nicht nötig, ich war da nur bunte Kulisse. Und das würde ich nicht nochmal haben wollen, sage ich mal so. Und Birgit, als wir angefangen haben, das zu kritisieren, war eben der Punkt schon vorbei, weil da waren Leute eingeladen, da war eigentlich der Zug abgefahren und dann war eben nur die Entscheidung, machen wir trotzdem mit oder nicht. Mhm. Und, äh, ich habe es nicht realisiert. Ich habe es vorher nicht besser. realisiert. Ja. Ich habe das nicht, nicht, nicht dran gedacht vorher. Ja, ich habe das no. erst erlebt, aber dann habe ich es eben so erlebt, wie ich es erlebt habe. Mhm. Und dann ja. ist meine Antwort jetzt drauf, ja. niemand hat was falsch gemacht, sondern da sind zwei genau. Dinge zusammengekommen, die nicht gut passen ja, und das ja. nächste Mal mache ich es anders. Und, und genau. mehr würde ich dann nur mit Stefan reden wollen und nicht über Stefan. Ja, ja. finde ich äh, eben. Und genau. Okay. Und das ist eben wieder ein, wir, das, ist also das zweite Thema, was also jetzt hier auf der Tafel auch stecken bleibt. Ähm, und, und dass wir also jetzt nicht äh, unbedingt heute noch ein, ein, ein, einbringen oder aufnehmen müssen aufnehmen müssen. Genau. Ja, äh, wir sind jetzt über die Zeit äh, von den Ja, genau. Und Stunden. ich möchte vielleicht am Ende noch etwas sagen, was mir so aufgefallen ist mit dem Heute. Das fing mhm. ja an mit dem, ähm, ähm, mit der Seite, wo ich das immer drauf äh, schreibe, was weiß ich, wie man in Zoom kommt und, und, und. Und ich merke einfach, dass das viel zu sehr nur ähm, ich Vielleicht verbreite, ich fände es einfach gut, wenn jeder nochmal, der irgendwie am Kunsttalk teilnimmt, nimmt, kurz sagt, ich nehme jetzt am Kunsttalk teil, das und das ist die Sache, dann ist das doch schon verbreitet. So ist das immer, dass das, also dass ich das Gefühl habe, dass ich dafür sorgen muss, dass, der, dass dieser Zoom-Link verbreitet wird oder dass den jeder hat oder auch rechtzeitig bekommt oder so. Da fühle ich mich. Ähm, ähm, also das fände ich besser, wenn wir das auch aufteilen würden, dass jeder darum besorgt ist, dass ähm, Leuten dieser Zugang hier ermöglicht wird oder die Anschlussfähigkeit ähm, ermöglicht wird. Also das ist eine wirklich administrative Aufgabe, man muss das einfach nur mal Copy-Link, vielleicht mal auf ähm, Twitter oder Facebook oder Instagram oder LinkedIn oder wer weiß, wo einmal verteilt dass man auch daran teilnimmt. Vielleicht kommen dann Leute noch eher dazu, weil ähm, ich mich ja, gar aber nicht die Frage ist ja, also, ja okay ja, klar ja. aber ich würde das nicht machen ich werde das nicht machen ich äh, finde äh, da keine so große Notwendigkeit dafür Werbung zu schlagen dass ich mich selber aufgerufen fühle das zu tun Find, aber wenn das, das als Werbung gesehen wird, dann weiß ich ja, wie das gewertet wird, das ist okay. Hm. Dann finde ich das super, dass du das machst und, und du machst das auf deine Art. Und, das, äh, und äh, wie auch immer. Und ich habe für mich selbst ja, als, ich als, also ja ich vor der das Frage. Soll ich das? Werbung. Aber gut, wenn das so gesehen wird und so eingeschätzt wird, dann ist es okay. Dann, ja. Ich, ich habe eher gehabt, dass ich jetzt mit meinem Freund Robert in Berlin lange gequatscht habe, jetzt mehrmals und wir, wir machen so Weihnachtszoom haben wir überlegt, organisieren wir er macht ja Fotos, Fotografie und ähm, auch und äh, da habe ich vom Kunstdok erzählt und sozusagen zwischen den Zeilen eine Einladung reingelegt ne? aber da warte ich, bis er mich mal fragt so, ne? mehr mache ich dann eben nicht aber jetzt auf äh, ja, also das ist dann eher meine Art weißt du, ich meine? Und, und nicht so auf Facebook oder retweeten oder auf eine Webseite. Ich finde das, äh, das äh, ja, da haben wir eben drüber gesprochen. Ich finde das schön, wenn du das machst und wenn ich dann auf deiner Webseite dafür einen Link finde. Ne? Du und Andreas, ihr seid für mich so hier, sagen wir mal, die zwei Sonnen, um die ich elliptisch drum rumkreise. Ja, und mit ein paar anderen Kollegen, Planetenkollegen und so weiter. Und ich selber, äh, ja, wie auch immer. Ja, nee. fertig, Peter, fertig. Also ich würde sagen, nach dem, was wir am Anfang hatten, dass wir ein Zusammensein und einfach einen Stream äh, organisieren. Äh, und da hatten wir auch ein ähnliches Wort, dass wir die Gastgeberrolle äh, ins Spiel gebracht haben. Und äh, von dort aus zu denken, ist dann eben, dass der Kreis der Gastgeber eben größer wird. So. Aber die, äh, so wie es eben Teilgeber gibt, sind es eben dann alle Gastgeber. Na, so. Das finde ich also eine ganz schöne äh, Verbindung. Und äh, ich habe auch eher so, also, dass ich... Da, darf ich das einmal kurz festhalten? Ja? Das wird dann so sein, dass wir alle, die daran teilnehmen, also jetzt teilnehmen, auch teilgebende Gastgeber sind, dass also wir uns jetzt alle in der Gastgeberrolle verstehen. Ja. Ja, das ist gut. Ja, ist gut. Ich wollte es nur noch mal einmal so. wiederholt haben und für alle, ne, wir sind alle genau. jetzt in einer Gastgeberrolle. Ja. Und also, was auch bedeutet, dass niemand in irgendeinem Verhältnis einem anderen hier zu irgendeiner Leistung oder Angebot oder sonst was sich verpflichtet fühlen braucht, sondern wir okay. sind da äh, gleichartig, sage ich mal. Ja. Was cool. aber so, dass äh, ja. sozusagen so unterm Ladentisch, guck mal hier, ich habe hier da gerade, da weiß jeder, geht mal, komm da mal hin, ey, das ist super, da Better. war ich schon mal, nicht dass das natürlich <lacht> natürlich nicht aufhört, aber durch, durch Du hast ja immer so die Angewohnheit, ganze Stapel dann dazu unter den Tisch zu tun, was ich auch total richtig ja. finde. Bei mir sind das eben auch mehr so Summen von Einzelnen. Aber ich werde mir das mal angewöhnen, dass man doch ganz gut auch Stapel reichen könnte. Ja, so, das ist alles schon in Ordnung. Und äh, Werbung, das ist, äh, glaube ich, nicht so Werbung als Plakatieren. Discord mal an und werde dann auch ja. berichten. Also gemeinsam Zusammen mit erweitert das Ganze sowieso, finde ich auch. Also, genau. Ja, aber ich, das ist eine Wertung, mit der bin ich eigentlich nie einverstanden, aber ist gut. kann, ich ja, nicht machen. kann ja jeder selber für sich ähm, werten. Nein, da können wir auch, das, ich finde das auch Werbung kommt Welche Wertung? An. Dass ich Werbung gesagt mhm. habe oder was? Ja, ja aber das ist ja nicht, nichts Böses. Es ist genau wie du sagst. Ne? Jeder empfindet das irgendwie wahrscheinlich äh, anders. Und ich habe das äh, äh, gerade spontan so, so erlebt, ja. Ich schreibe das nochmal mal weiter. Werbung, Komma, Reklame. Dann, was wir ja total erleben hier im Augenblick mit äh, Corona. Das heißt Kampagne. Wenn ich das noch einfügen darf, ja, Discord, ja. ich finde einfach die Organisationsstruktur simplifizierter, sodass man irgendwie, äh, ja da stellen sich so viele Fragen einfach nicht mehr. Äh, ich äh, ich finde einfach eine spannende Frage, ob ja. das jetzt Werbung ist oder ob das nur äh, ja, ein Verbreitungsding ist. Ne? Äh, Finde ich auch jetzt im Moment schwer, so pauschal zu differenzieren, was was ist, wenn man jetzt einfach ein Kunsttalk-Ding teilt. Äh, naja, ich wollte noch sagen, ich habe dem Frank einen fetten, fetten Kommentar unter das Video gepostet. Was das? <lacht> ja, ja. ja. Ähm, auf, auf YouTube habe ich den, also ähm ja, ich muss sagen, ich bin durch dieses Corona auch so ein bisschen, unter, also so halb unter die Rede gekommen, aber, oh. aber ja, also es, der, der Andreas hatte mich irgendwie mal bei Twitter gefragt, so nach dem Motto, was ist eigentlich mit dir los? Und dann habe ich so... Ja, ich habe aktiv nach dir gesucht. Ich habe sogar und, Jenny angeschrieben. <lacht> ja, und, was ist mit Frank? Genau. Und dann habe ich so, so ja, ja, passt schon und so weiter. Und dann ist mir aber erstmal richtig bewusst geworden, wie, also wie grauenvoll das eigentlich alles ist. Oder gewesen ist. Und jetzt... Äh, ja, jetzt geht es schon wieder. Aber das war wirklich, also das ist, das, dass man so eingesperrt ist, also das habe ich, also so war das Gefühl. Ja. Ist ganz furchtbar eigentlich gewesen. Aber zum Glück, jetzt äh, geht's wieder, jetzt kann ich auch wieder Podcast machen und so weiter. Das, äh, ähm, aber das hätte ich nie gedacht, also dass das, dass der Wegfall von äh, Körpern, also ne, also dass das derartig äh, Folgen äh, mit Folgen behaftet ist. Ich kämpfe jeden Tag so gegen so eine latente Depression an. Also das ist wirklich jeden ja. Tag. Und ich meine, ich, wird das nee. ja unter, unter Kontrollverlust, dass an, diesem, an dieser Quarantänebestimmung so Kontrollverlust über das eigene Leben, Selbstgestaltung so, so spürbar ja. erlebbar wird. Ne? Ja, das, das, mich, war das, das greift mich auch. Ich bin viel gereizter als üblich. Also ich hatte ja also das perverse war eigentlich also ich habe ja ich habe ja Kontakt ne? also ich habe ja Kinder Partner weiß weiß ich also ich habe ja so ne aber so, ähm, wie soll ich sagen, also so, so Geselligkeit, also wo man hingeht und, ähm, und sagt, also wir waren jetzt letztens, äh, war, war ich mit, mit der Freundin, war, waren wir also unter Aufbietung aller geistigen Kräfte, haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt, ich wollte eigentlich nicht, aber weil ich da, also, ne? wir, wir gehen jetzt ins Restaurant, weil man da eingeladen worden vom von dem Chefkoch hat, der kommt vorbei und, äh, und, äh, und dann war das so befreiend, also, ähm, und da hat man erstmal richtig gemerkt, was einem so gefehlt hat. Und das hätte ich nie, also ja. so diese, nicht dieses, so, man ist hier zu Hause mit Kindern, mit denen man sowieso immer, ist, sondern dieses, ich bereite mich auf etwas vor, dann gehe ich dahin erlebe etwas und gehe wieder nach Hause. So diese, wie soll ich sagen, diese Theatermomente oder sowas. Mhm. Ne? Also ganz komisch. Ich meine, dass ich meine Kollegen, die habe ich vorher nicht, nicht körperlich gespürt. Jetzt, also hat mir in dem Sinne auch nichts gefehlt, ne? Aber so das Sonstige, das. Das war schon komisch. Und dass ein das so unter die Räder äh, wirft, ganz seltsam. Aber drei Kreuze, das ist, ähm, mhm. es ist wieder vorbei. Also bei mir hat es, ich bin ja auch aktiv, äh, hat es so eine eigenartige äh, Virtualisierung oder sowas, äh, sowas Gespenstisches, als, als würde ich sozusagen in so Unwirklichkeiten mich bewegen. Nicht? Also es hat im Grunde so, ein, so einen Realitätsverlust, geschehen, nicht, also als würde ich jetzt auf einmal in seltsamen Imaginationen, als wäre das realste Geschirrspülen äh, oder so, als wäre das auf einmal sozusagen sowas so was Abgehobenes. Nicht? Und äh, das, das äh, ist fast so wie wenn, ich habe gesagt, wenn ich so ein isolierter Autor wäre, Birgit und ich, wir haben also über äh, äh, keine Fantasie von, von äh, Beckett, ne, weil das äh, in in, im Kursbuch, ganz am, am ersten Kursbuch und äh, da beschreibt er sich, wie er sozusagen in so einer Kiste nur mit Grammatik äh, oder so äh, eingeschlossen ist und äh, dann mit dem, mit dem Gesicht zur Wand äh, dann sagt Fantasie versucht zu entwickeln und dann ist eben so keine Fantasie mehr, ist dann sozusagen so der prägnante, aber bei mir ist es so, dass es irgendwie keine Fantasie mehr ist, aber es ist, es ist, als wäre sozusagen das gar nicht nötig, weil die Wirklichkeit so irreal wird. Nicht? Und äh, dann der Anschluss ans Internet steigert das noch so ein bisschen. Nicht? Und mhm. das, das ist, äh, ja, aber jetzt durch so eine Kommunikationssituation oder die Gespräche äh, sind ja immerhin sozusagen durch, durch die Eigenwilligkeit der anderen Seite äh, natürlich äh, realitätsgebend genug auch, ne? das und ich, aber trotzdem. Ja. Also, das, das war ganz so komisch, ich, ich konnte nichts so machen und das hatte so das Gefühl, dass du so nach dem Motto, oh Gott, was du heute machst, das kannst du morgen nicht mehr machen, also mach es lieber nicht. Also so ganz komisch. <lacht> das, Gefühl, oh, das, ist <lacht> das ist also, dass man irgendwie genau. so, das ist ganz, ganz seltsam. Also das, also ich, also, wie so, ich bin weit davon entfernt, jetzt jemand, es gibt Leute, die haben echte Depressionen oder sowas, ne? also so würde ich es nicht beschreiben. Also, aber, richtige, genau, das ist natürlich. Also mit, also, die, also tatsächlich, pathologisch und auch mitunter auch tödlich sind. Also so würde ich es nicht beschreiben, aber das war schon so ein ganz komisches Ding. Und dann war es noch dazu, ich bin jetzt letztes Jahr, bin ich ja 40 geworden, also dann hatte ich sowieso die ganze Zeit immer die Vorstellung, ähm, das Ende ist, ist, ist näher als der Anfang und so weiter. Also, dann ist meine Mutter noch mit solchen Sachen um die Ecke gekommen. Ähm, möchten wir denn dieses ja. alles noch aufgezeichnet haben oder dürfte die Aufzeichnung jetzt beendet werden? Ja, nun, ich könnte jetzt auch ein paar Geschichten aus dem Corona-Garten, aus dem Gesundheitssektor beitragen, wo es besser wäre, hier die Aufnahme zu stoppen. Ja, ja mach aus. Okay. okay. Danke.